Hey, vielleicht hast du schon mal darüber nachgedacht, dir online nebenbei ein zweites Standbein aufzubauen, weißt aber einfach nicht so richtig, wo du am besten loslegen sollst. Und wahrscheinlich ist dir auch aufgefallen, dass der Onlinehandel immer relevanter wird und immer mehr Menschen online einkaufen auf Plattformen wie Amazon und genau davon wollen wir profitieren. Und genau darum geht es auch in diesem Video. Denn ich werde dir wirklich Schritt für Schritt zeigen, wie du dein eigenes Amazon FBA-Business aufbauen kannst und Produkte über Amazon verkaufst, auch wenn du jetzt noch nicht mal weißt, mit welchem Produkt du überhaupt loslegen sollst. Vielleicht aber ganz kurz zu mir. Mein Name ist Lorenzo und in den letzten drei Jahren habe ich nichts anderes gemacht, außer Produkte auf Amazon verkauft und das Ganze auch mit über 600 äh, Teilnehmern so gemeinsam gemacht. Und wir haben jetzt hier unsere Agentur im Herzen Düsseldorfs mit über 75 Mitarbeitern, wo wir das einfach tagtäglich umsetzen. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, hey, du hast vielleicht einen Job, der ist cool, der erfüllt dich aber nicht zu 100%, den willst du nicht, für den Rest deines Lebens machen oder du willst generell einfach dir ein zweites Standbein dazu äh, bauen, du willst eine sichere weitere Einnahmequelle haben, dann wird dieses Video für dich auf jeden Fall Gold wert sein, denn wir werden uns wirklich genau anschauen, alle Punkte, die du beachten musst, wenn du dein eigenes Business aufbauen möchtest. Also ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren und direkt mal reinstarten. Let's go! Alright, also lass uns mal reinstarten. Wir schauen uns jetzt wirklich Schritt für Schritt an, wie du dein erstes Amazon FBA Produkt auf den Markt bringen kannst. Das heißt von vorne bis hinten einmal alles äh, werden wir durchlaufen hier und lass uns mal reinstarten über die Punkte, über die wir jetzt auch sprechen werden. Das heißt, wir werden uns zuerst anschauen, wie du dein erstes Produkt wirklich für den Start finden kannst und worauf du achten musst. Dann werden wir den glasklaren Prozess uns anschauen, der hinter wirklich einem Amazon FBA Unternehmen steckt und dann werden wir uns den Weg anschauen, der dich wirklich am schnellsten zu deinem Ziel bringt. Und vielleicht fangen wir ganz kurz davor einfach mal damit an, wieso wir dir eigentlich irgendwas über FBA erzählen können, warum du hier uns überhaupt zuhören solltest. Und seit 2017 sind wir selber auch aktiver Amazon Seller mit mehrfach siebenstelligen Jahresumsätzen mit verschiedenen Unternehmen jeweils und haben auch über 600 Personen wirklich dabei geholfen, jetzt sich ein erfolgreiches FBA-Unternehmen aufzubauen. Und wir haben hier ein fast 100köpfiges Team auch in unserer Agentur in Düsseldorf und unterstützen dabei alle äh, ja, möglichen Klienten, äh, Klienten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und haben letztendlich ja, Kunden, die gerade anfangen, die vielleicht noch bei der Produktrecherche sind oder bei der Unternehmensgründung, aber auch Unternehmen, die jetzt mittlerweile schon siebenstellige Jahresumsätze machen. Das heißt, egal welcher Prozess, jeder Prozess wurde wirklich mehrfach durchlaufen hier. Und das Ganze erzähle ich dir nicht, um irgendwie anzugeben, sondern wirklich, um dich hier fokussiert bei dem, bei dem Video zu halten. Denn wie schon gesagt, eben, wenn du wirklich sagst, hey, du möchtest dir ein eigenes FBA-Business aufbauen oder was nebenberuflich einfach aufbauen, dann ist dieses Video hier wirklich enorm, enorm wichtig für dich. Deswegen fang hier einfach ja, mal fokussiert mit an, dran zu bleiben. Und dann kannst du schon sehr, sehr, sehr viel, viel hier wirklich mitnehmen. Natürlich bringt das am Ende alles gar nichts, wenn du nicht in die Umsetzung kommst, aber dazu sprechen wir dann nachher auch nochmal. Und ich erzähle dir das Ganze auch, um dir auch wirklich mitzugeben, dass wir selber auch bei Null gestartet sind. Das heißt, ich kann dir mal ein Bild zeigen, wie das früher bei mir aussah. Ich meine, du siehst hier links ein lustiges Bild, wo ich irgendwie gerade am Mikroskopieren bin. Und da habe ich mir schon gedacht damals, okay, ich hatte hier rechts mein 18 glaube ich, Quadratmeter Zimmer in Bonn, wo ich studiert habe, wo ich morgens um sechs oder fünf teilweise aufgewacht bin, je nachdem, was für eine Phase gerade anstand. Habe dann die meiste Zeit entweder da in dem kleinen Kabuff gelernt oder in der Bibliothek. Hab dann gesagt, okay, das Ganze muss ich jetzt sechs, sieben Jahre machen. Danach nochmal sechs, sieben Jahre erstmal den Facharzt machen. Das ist die Facharztausbildung. Ich habe hier Medizin studiert, wie gesagt. Und habe mir dann einfach äh, überlegt, ja, das kann doch nicht das sein, was ich irgendwie den Rest meines Lebens machen möchte. Weil ich muss irgendwo immer Zeit gegen Geld tauschen. Natürlich ist es ähm, als äh, Arzt ein bisschen mehr Geld, was du bekommst für deine Zeit, als es vielleicht in anderen Berufen der Fall ist. Aber dennoch musste ich wirklich sehr, sehr viel Zeit äh, gegen Geld tauschen. Und damals ist mir dann schon klar geworden, okay, das ist einfach nicht das, wie gesagt, was ich immer machen wollte. Habe links und rechts geschaut, aber so hat das Ganze bei mir auch damals einfach angefangen. Und bei Anthony war das ein bisschen anders. Er ist letztendlich, wie du hier links siehst, während des Studiums auch bei der Hülle der Löwen aufgetreten. Hatte dort auch ein Produkt äh, erfolgreich mit Ralf Dümmel auf den Markt gebracht, wie du hier siehst. Und da war es aber auch so, dass er auf Amazon mitverkauft hat und sich da gesagt hat, okay, die Agentur, die das gerade übernimmt, die machen das schon ganz gut, aber ich glaube, man kann das noch deutlich besser machen. Und so ist er wirklich ganz, ganz, ganz tief in diese Materie reingestartet und auf Messen, wie jetzt hier rechts zum Beispiel, haben wir uns dann auch connected getroffen und gesagt, hey, lass uns doch mal gemeinsam was machen. Und daraus ist dann auch wirklich AMC Complete entstanden. Wie du hier auch letztendlich jetzt siehst, haben wir unser Team hier in Düsseldorf immer weiter ausgebaut und helfen jetzt hunderten Personen dabei auch erfolgreich auf Amazon zu werden. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Lass uns wirklich mal einsteigen und schauen, wie FBA überhaupt funktioniert und wie wir uns damit auch ein richtiges Unternehmen aufbauen können. Und keine Sorge, auch wenn jetzt hier richtiges Unternehmen steht, du kannst das Ganze natürlich nebenberuflich machen. Das heißt, das würde ich dir auch definitiv empfehlen. Wenn du irgendwas startest, dann werf nicht alles hin. Und ähm, ja, ähm, versuche jetzt nicht nur noch darauf zu fokussieren. Nein, nimm dir ein bisschen Zeit, bau das Ganze nebenberuflich auf, lass es dann immer größer werden und dann kannst du selber entscheiden, wie du damit weitermachst. Genau, aber lass uns mal darüber sprechen, was Amazon FBA eigentlich genau ist. Und an sich ist Amazon FBA die moderne Form des klassischen Handels, die wir schon seit tausenden von Jahren eigentlich kennen. Nur halt über die Plattform Amazon. Das heißt, Amazon hat natürlich enorm viel Vertrauen von den Kunden und hier sind auch schon Millionen von Leuten, die einfach monatlich täglich wirklich die Seite Amazon.de besuchen und das machen wir natürlich uns zunutze. Und FBA selber steht für Fulfillment by Amazon, was so viel bedeutet wie Ausführung durch Amazon. Das heißt, Amazon übernimmt den ganzen Lagerung und Logistikprozess. Das schauen wir uns gleich einmal noch mal kurz an. An sich ist es so, dass du deine Ware wirklich in ein Warenlager von Amazon schickst. Das kann zum Beispiel direkt aus China sein. Und Amazon verschickt das Ganze dann an den Endkunden, der das Produkt innerhalb von ein, zwei Tagen bekommt. Und da hast du natürlich glückliche Kunden, die sehr erfreut über die schnelle Lieferung sind. Und hier nochmal ganz kurz grafisch dargestellt. Links, du schickst dein Produkt an Amazon. Amazon lagert das Ganze. Amazon schickt das Ganze auch wirklich an den Endkunden. Das Ganze wird natürlich bei Amazon dann gelistet. Der Endkunde kauft das und Amazon geht sogar her und leistet den Kundenservice in der Landessprache und wickelt auch Return ab. Das heißt, wenn derjenige was zurückschicken möchte, weil das Produkt ihm nicht gefällt, wird es zu Amazon geschickt und Amazon schaut das, hey, kann das vielleicht auch nochmal verkauft werden. Dann wird das wieder aufbereitet und geht direkt wieder in den Verkauf und du bekommst als Verkäufer davon eigentlich gar nichts mit. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil es das Business für uns natürlich enorm automatisierbar und skalierbar macht. Ob du jetzt 10, 100 oder 1000 Produkte irgendwann mal am Tag verkaufst, ist erstmal für dich relativ egal, weil dein Zeitaufwand daran nicht gekoppelt ist. Und hier nochmal der gesamte Prozess. Das Ganze geht oben links mit der Produktrecherche los, die wir uns gleich auch mal anschauen werden. Dann die Produktoptimierung, wo wir es ein bisschen besser machen als wirklich der Rest der Konkurrenz. Dann finden wir den richtigen Hersteller, kaufen die Ware ein. Machen eine Qualitätsinspektion, um auch da sicherzugehen, dass die Ware natürlich passt. Importieren das Ganze, schicken es zu Amazon, kümmern uns um das Marketing, das heißt die Fotos, die Texte und Co. Dann wird es gelauncht und wenn es dann auf Amazon Live ist, kauft der Kunde das Produkt und Amazon zahlt dich aus und verschickt es natürlich an den Endkunden. Und so ist der ganze Prozess hier einmal aufgemalt und jetzt möchte ich gerne mit dir einmal über die Vorteile von FBA sprechen, bevor wir gleich richtig reinstarten. Was wichtig hier ist, ist, dass du kein eigenes Produkt oder keine eigene Produktidee im Vorfeld brauchst. Und das ist was, was mich damals auch sehr inspiriert hat, weil ich dachte, okay, um Unternehmer zu werden, muss ich letztendlich meine eigene Erfindung auf den Markt bringen. Vielleicht ich muss irgendwas ganz Besonderes machen, was sonst noch keiner gemacht hat. Und das war ein Irrglaube, ehrlicherweise. Wir müssen einfach Produkte nehmen, die schon existieren, von denen wir schon wissen, dass sie sich gut verkaufen und die dann wirklich auf den Markt bringen. Das heißt, du brauchst jetzt noch keine Idee, das werden wir uns alles in diesem Video hier anschauen. Außerdem brauchst du keine Mitarbeiter, kein Lager, keine hohen Aufwände am Anfang betreiben, denn das alles übernimmt natürlich da Amazon. Du musst auch nicht in der Öffentlichkeit stehen und kannst das Ganze wirklich ja, aus deinem Studentenzimmer heraus machen. Wie gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Du brauchst keine Herstellerbeziehungen, keine Netzwerke. Das Internet ermöglicht einem heutzutage eigentlich fast alles. Das heißt, das werden wir alles hier uns auch anschauen. Du brauchst halt wirklich kein Vorwissen und musst niemanden kennen, um das Ganze erfolgreich zu machen. Letztendlich ist es so, dass du auch von dem Vertrauen, was die Leute in Amazon haben, auch natürlich profitierst, weil wenn du deine Produkte auf Amazon anbietest, verbinden die Leute dich natürlich direkt mit dem Vertrauen von Amazon und aus dem Grund hast du hier ja, enorm viel Vertrauen von vornherein, was dafür sorgt, dass Kunden noch wahrscheinlicher bei dir kaufen werden. Plus je weiter Amazon wächst, desto mehr Leute auf Amazon auch natürlich kaufen, desto weiter profitierst du davon auch. Und das meiner Meinung nach fast Wichtigste ist, dass du eine örtliche und eine zeitliche Unabhängigkeit hast. Das heißt, du kannst dein Unternehmen von überall ausführen, du kannst entscheiden, wann du arbeitest, wo du arbeitest etc. Und hast dazu noch ja, relativ unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten, die damit einhergehen. Natürlich, wie viele Produkte du auf den Markt bringst, wie viel Kapital du auch am Anfang natürlich nutzt, um in das ganze Business zu stecken. Aber das ist natürlich dann auch ja, über den Zeitraum hinweg, da nach oben hin erstmal nicht begrenzt. Genau. Und jetzt möchte ich dir einmal kurz das Amazon Flywheel zeigen. Und hier ist es so, dass du dich vielleicht fragst, ja, aber es gibt ja schon jedes Produkt, ja, aber es sind doch schon so viele Leute, die auf Amazon auch verkaufen etc. Und das ist ehrlicherweise ein Grund, wieso du auch damit anfangen solltest. Denn wenn wir uns mal anschauen, was das Wachstum von Amazon ausmacht, dann können wir bei irgendeinem dieser Punkte hier anfangen. Und ich fange mal unten bei dem Punkt Traffic an. Und beim Traffic ist es so, dass letztendlich viele Leute auf der Plattform Amazon sind. Und das lockt natürlich viele Verkäufer an. Dadurch, dass viele Verkäufer auf der Plattform sind, haben wir aber eine hohe Auswahl und auch eine niedrige Kostenstruktur. Die niedrige Kostenstruktur kommt dazu zustande, dass durch mehr Verkäufer Amazon natürlich auch mehr Profit macht und dann ihre Logistikzentren besser auslegen können, da letztendlich mehr Automatisierung reinbringen können, um so zum Beispiel für uns Verkäufer wieder niedrigere Kostenstrukturen zu schaffen. Das sorgt dafür, dass wir unsere Produkte auch tendenziell niedriger oder günstiger anbieten können, als es vielleicht bei Kaufhof oder wo auch immer der Fall wäre. Und das alles sorgt dann wieder dazu, dass wir einen super Kundenservice leisten, dass letztendlich Kunden sehr zufrieden sind und wieder mehr Kunden auf Amazon kommen. Und das Ganze wird immer, immer besser. Du siehst, die Pfeile sind alle in eine Richtung und Amazon hebt dadurch immer immer mehr ab und wir als Verkäufer profitieren von diesem langfristigen Wachstum einfach immer mit und das möchte ich dir einmal nur ganz kurz hier vorab geben falls du diese Gedanken gerade im Kopf auch hast oder schon mal darüber nachgedacht hast und jetzt sprechen wir darüber warum jetzt wirklich der beste Zeitpunkt ist um mit FBA zu starten und klar du kennst das Sprichwort der beste Zeitpunkt einen Baum zu pflanzen war vor 20 Jahren der zweitbeste ist jetzt und letztendlich ist es auch auf den Online-Handel zurückzuführen. Das ist genau dasselbe. Die aktuelle wirkliche Situation, die beschleunigt den natürlichen Prozess. Denn ehrlicherweise ist es so, dass die Art des Einkaufens sich immer mehr in Richtung Online wandelt weil natürlich Leute immer bequemlicher werden, weil sie eine riesige Auswahl online haben, weil sie wirklich auch meistens bessere Preise dort bekommen und das Ganze natürlich Kriterien sind, die gegen den stationären Handel sprechen. Und aus dem Grund ist das hier wirklich ja einfach nur der Zahn der Zeit, den wir nutzen, um diesen klassischen Handel, den man vielleicht früher, Hätte ich die, äh, irgendwie äh, was Leuten vor 200 Jahren erzählt, würde es äh, ganz anders aussehen, aber letztendlich ist es der klassische Handel einfach nur, den wir jetzt über Amazon abwickeln hier. Und wir erleben trotzdem immer noch gerade den Anfang. In den nächsten Jahren wird diese Entwicklung immer rasanter voranschreiten, immer weiter wachsen und ja, da solltest du definitiv, wenn du in diesen Markt einsteigen möchtest, das Ganze äh, ja, besser früher als später dann tun auch. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, 60% der online getätigten Verkäufer auf Amazon werden nicht durch Amazon selber, wie man vielleicht denkt, sondern durch Dritthändler wie jetzt Personen wie ähm, du und ich abgewickelt. Das heißt, der Großteil wird nicht mal selber von Amazon gekauft, sondern das, was ich dir erzähle, ist sowieso der Großteil von Verkäufen, der gerade auf Amazon stattfindet. Einfach mal, dass das bei dir sozusagen auch da äh, einmal verstanden wird. Da schauen wir uns gleich aber nochmal eine Grafik zu an. Aber das zum Zeitpunkt, warum man mit Amazon starten sollte, vielleicht ähm, noch ein äh, aussagekräftiges Chart hier. Ich meine, du hast es wahrscheinlich schon mal gesehen. Letztendlich ist das hier der Wachstum des E-Commerce in Deutschland, können wir auch eine sehr, sehr schöne ähm, progressive Kurve nach oben hin sehen. Und du siehst, es ist nicht extrem ähm, jetzt äh, exponentiell und Co. Das geht immer schön ein bisschen weiter hoch. Und wir sind jetzt wahrscheinlich äh, ja, äh, immer noch auf einem Punkt, wo es äh, sich in den nächsten Jahren und äh, ja, Jahrzehnten nochmal äh, deutlich, deutlich vergrößern wird. Und hier sehen wir auch das Langzeitwachstum von Amazon. Wirklich seit 97 ist es wirklich ganz langsam gestartet und wird jetzt immer schneller, immer schneller. Aber auch da sind wir noch weit nicht am Ende. Und du siehst auch unten, dass Amazon immer das ganze Geld genommen hat, weil das ist das, äh, der Gewinn sozusagen, die orangene Linie. Und Amazon ist immer reinvestiert, um immer eine bessere Basis zu schaffen, bessere Grundvoraussetzungen zu legen für ähm, ja, Amazon selber, als auch für Verkäufer, als auch für den Endkunden, damit alle Parteien davon wirklich profitieren. Das ist Amazons Philosophie, wirklich eine Win-Win-Win für Amazon, für den Verkäufer und für den äh, Käufer, wirklich Situationen zu schaffen und genau daran wollen wir natürlich auch mitwachsen. Und hier ist nochmal die Grafik von eben. Wir haben letztendlich hier 60.000 aktive, äh, aktive Amazon-Seller alleine in Deutschland mit knapp 500 Millionen Produkten, die auf Amazon verkauft werden. Das heißt, die Auswahl an Produkten ist riesengroß. Niemand könnte alle Produkte selber auf den Markt bringen, die es da gibt. Und genau aus dem Grund sprechen wir auch darüber, weil einfach jeder wirklich sich was von diesem Kuchen abschneiden kann. Und Drittverkäufer, also private Händler, die werden auch immer relevanter. Du siehst hier die blaue Linie sozusagen, der blaue Teil des Charts. Und das Ganze war mal klein, aber es wird immer größer, immer größer. Das heißt, immer mehr Leute springen auf den Zug auf, realisieren, was es letztendlich hier möglich ist auch mit einem Amazon-Unternehmen und schneiden sich immer größere Stücke auch von dem Kuchen ab. Und Amazon selber verkauft auch eigene Produkte. Aber nur, dass du das mal verstehst, Amazon verkauft nicht alles selber mittlerweile, verkauft Amazon nur noch den kleinsten Teil wirklich auch selber. Genau. Dann ähm, sprechen wir auch mal darüber, was man mit Amazon FBA verdienen kann. Und letztendlich ist es hier so, dass du die vollkommene Kontrolle über deine Zukunft hast. Du entscheidest selber, wie viel Gas du geben möchtest, wie viel Kapital du auch investieren möchtest. Du entscheidest selber, ob du ja, letztendlich Wissen aussaugst wie ein Schwamm oder einfach nur sagst, hey, ich lerne nur das Nötigste, ich will es mal antesten, ich nehme es äh, gar nicht wirklich ernst. Das liegt vollkommen alles in deiner Hand. Und ganz klar, je mehr Ressourcen du in dein Business investierst, desto mehr kannst du auch erwarten, Input ist immer hier ganz klar gleich Output. Und damit du vielleicht aber auch mal siehst, was überhaupt möglich ist, kann ich dir einfach mal ein paar Ergebnisse von unseren Kunden, aber auch von uns selber präsentieren. Und natürlich ist es immer mit verschiedenen Ausgangssituationen behaftet. Und bei hier ist wirklich alles einmal mit dabei. Und vielleicht kann ich dir mal ein Screenshot von einem unserer Unternehmen zeigen, wo wir hier dann auch das erste Mal die ersten Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Das heißt, hier ist jetzt von dem 01.01.2019 bis dem 01.12.2020 .01 Fast 3 Millionen Euro Umsatz mit einem Gewinn von ein bisschen über eine halbe Million. Hier sind aber schon alle Kosten mit einberechnet, das heißt die Unternehmenskosten, die Produktkosten und Co. Und das ist wirklich das, was dann da auch übergeblieben ist. Oder mal ein Ausschnitt von dem gleichen Unternehmen, das heißt der 1.11. bis der 30.11. 204.000 Euro Umsatz mit einem Gewinn von 52.000 Euro. Das muss natürlich, wie gesagt, nicht am Anfang passieren. Das ist auch eine progressive Entwicklung die hier natürlich auch durchlaufen wurde. Und hier nochmal ein anderer Screenshot kurz mit einer Bestellsumme von 2 Millionen Euro auch über den Zeitraum von ja, anderthalb Jahren vom 31.05. bis zum 26.11. auch. Und jetzt nochmal ein paar Screenshots von Kunden auch teilweise, wo jetzt hier innerhalb von 30 Tagen 42.000 Euro, 31.000 Euro, 15.000, 127.000, 21.000 Euro gemacht wurde. Du siehst, da ist wirklich alles dabei und es gibt nicht nur ein paar wenige, die das schaffen, das sind wirklich einige, einige, einige, die das wirklich auch so erreichen können. Weil es letztendlich immer der gleiche Prozess, einfach nur mit anderen Produkten hier auch ist. Und jetzt starten wir mal wirklich in den Prozess rein und ich würde sagen, wir können mit den wichtigsten Grundlagen für dein Unternehmen beginnen. Und das erste ist natürlich die richtige Unternehmensform. Und wir hier in Deutschland haben eine Vielzahl von Unternehmensformen, das heißt zum Beispiel das Einzelunternehmen, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die GmbH, die UG oder die OHG. Und wir werden uns jetzt die zwei ja, relevantesten einmal genauer anschauen und zwar ist das auf der einen Seite das Einzelunternehmen und auf der anderen Seite die GmbH oder die UG. Und beim Einzelunternehmen ist es so, dass es sehr, sehr unkompliziert ist, das Ganze zu gründen. Das heißt, wir haben kein Stammkapital, was wir brauchen. Die Gründungskosten betragen hier zwischen 25 und 50 Euro, je nach Gemeinde sage ich mal. Und hier bist du bis zu einem Umsatz von 600.000 Euro auch nicht verpflichtet zu bilanzieren. Was heißt das für dich? Deine steuerlichen Abgaben etc. sind ein bisschen vereinfacht. Das heißt, du kann, hast da auch weniger Aufwand in der Buchhaltung, zahlst den Steuerberater auch weniger. Und das Ganze lohnt sich sozusagen für dich mehr oder weniger vereinfacht gesprochen, bis du letztendlich ja, hier deine 600.000 Euro Umsatz machst. Wenn du dann darüber hinauskommst oder über einen gewissen Gewinn hinauskommst, dann kann äh, sich die GmbH ein bisschen mehr lohnen. Und hier ist es noch zu sagen beim Einzelunternehmen, dass der Wareneinkauf auch deinen Gewinn mindert, was auch steuerliche Vorteile mit sich bringen kann. Bei der GmbH ist es aber so, dass das Ganze nur durch ja, den Notar gegründet werden kann. Bei der GmbH brauchst du letztendlich 12.500 Euro mindestens als Stammkapitaleinlage und bei der UG ist es möglich schon mit einem Euro und hier ist es halt so, dass du einen höheren Aufwand hast, du hast einen höheren Verwaltungsaufwand später bei der GmbH, hast aber auch letztendlich ein Konstrukt um dich äh, um dich herum selber, wo du nicht privat haftest, sondern die GmbH haftet letztendlich und hier haben wir noch ein paar steuerliche Vorteile, die dann da relevant werden, wenn wir letztendlich auch eine gewisse Umsatz- oder Gewinngrenze da überschreiten. Aber hier ist es so, dass wenn du sagst, hey, du möchtest mal einfach starten, dann macht in den meisten Fällen das Einzelunternehmen für dich Sinn. Wenn du weißt, hey, ich ziehe es richtig durch, ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt mehrere Produkte auf den Markt bringe und mal mindestens mit ja, den 12, 13, 15.000 Euro starten möchte, dann wäre die GmbH hier für dich das richtige Konstrukt. Das kannst du für dich, wie gesagt, selber auswählen. Genau, dann haben wir über das äh, Unternehmen gesprochen. Jetzt äh, sprechen wir mal über ein paar relevante Punkte, die du einfach einmal am Anfang machen musst. Und das erste ist die EORI-Nummer. Die EORI-Nummer ist essentiell für den Import in die Europäische Union. Steht dafür, dass du letztendlich eine äh, uh, Economic Operators Registration and Identification Number hast. Das heißt, die Nummer zur Registrierung und Identifizierung von Wirtschaftsbeteiligten. Und letztendlich geht es da darum, dass wenn du Ware aus schon zum Beispiel China importierst, das Ganze dann zu einem deutschen äh, Hafen bringst und dort auch imp importierst, dass dann auch zugewiesen werden kann, okay, das ist äh, Max-Mustermann-Firma, die Waren gehören zu dieser Person, das passt alles, da können wir das Ganze einfach wirklich zuordnen. Und diese EORI-Nummer ist essentiell für den äh, Importsprozess und für den Verzollungsprozess und beschleunigt diesen auch. Und die Nummer kannst du einfach online kostenlos beantragen. Da findest du auch einen Link in der Beschreibung, wo du einfach drauf gehen kannst und dann deine Daten von dem Unternehmen eingeben kannst. Und dann hast du hier auch schon eine EORI nummer Genau, dann geht es weiter mit dem Geschäftskonto. An sich ist es immer relevant als Unternehmer, die privaten Ein- und Ausgaben wirklich von deinen unternehmerischen zu trennen. Und deshalb solltest du auf jeden Fall ein Geschäftskonto öffnen. Und hier kann ich dir mal ein paar Anlaufstellen mitgeben, je nachdem, ob du das Ganze online abwickeln möchtest oder über eine Hausbank. Wären das zum Beispiel die Sparkasse, die Deutsche Bank. Oder zum Beispiel N26 als Bank. Hier solltest du natürlich auf günstige bzw. auch kostenlose Tarife achten und auch wirklich einen herausragenden Support mitbekommen. Denn letztendlich sind das alles äh, die beiden Punkte, die du hier brauchst. Mehr nicht. Ganz, ganz wichtig nur, sorg dafür, dass du bei deinem Konto auf jeden Fall eine Kreditkarte hast. Denn die Kreditkarte brauchst du nachher, um den Amazon-Account anzulegen. Deswegen, das ist hier das K.O.-Kriterium. Und dann kannst du dich eigentlich selber für eine Bank entscheiden. Hier gibt es nicht ein klassisches Richtig oder Falsch. Das ist dann auch ja, dir überlassen. Aber das sind Anlaufstellen, mit denen wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben und von denen wir auf jeden Fall nur Positives berichten können. Dann kommen wir mal weiter und sprechen über den richtigen Steuerberater. Denn E-Commerce ist trotzdem noch ein recht neues Thema für Steuerberater und nicht jeder ist hier Profi. Und hier sucht man sich auch optimalerweise wirklich einen Steuerberater, der vielleicht bereits andere FBL-Unternehmer betreut und auch weiß, wovon er spricht. Und um herauszufinden, wie erfahren und kompetent dein potenzieller Steuerberater ist, kannst du auch wirklich ein Beratungsgespräch mit ihm führen und dazu auch die passenden Fragen stellen. Dann findest du relativ schnell heraus, ob er nur denkt, dass er es könnte oder ob er es wirklich kann. Aber es gibt auch sehr, sehr viele gute Steuerberater, die sich genau darauf spezialisieren, da solltest du auf jeden Fall nur darauf achten. Genau, dann sprechen wir mal darüber, wie du wirklich dein Produkt für den Star finden kannst. Jetzt wird es richtig spannend, denn wir schauen uns jetzt wirklich an, ja, welches äh, das Produkt sein wird, was vielleicht ja, schon bald äh, von dir verkauft wird, wo du dann hergehen kannst und das wirklich am Tag mehrfach, im Monat hundertfach da auch verkaufen kannst. Und hier gibt es einen falschen und den richtigen Weg. Und der falsche Weg ist den, den leider viele am Anfang denken. Und zwar wollen sie ein komplett neuartiges Produkt auf den Markt bringen, von dem sie sich sicher sind, dass es sich gut verkauft. Vielleicht hat man das mal in den USA gesehen, dort hat es sich super gut verkauft und vielleicht ist es auch eine super Idee von dir, eine geniale Idee und du möchtest es unbedingt auf Amazon umsetzen und du denkst dir, hey, ich weiß, dass es zum Beispiel das Leben von Millionen von Menschen vereinfachen würde. Aber es verkauft noch keiner, ich will der Erste sein, der es verkauft. Ich will sozusagen damit ja diesen First Mover haben, diese First Movers Advantage haben und das ist ehrlicherweise der falsche Weg und ich nenne das ganz gerne den Höhle der Löwen Effekt, weil in der Höhle der Löwen werden Produkte vorgestellt, die vielleicht so in der Art und Weise noch nicht existieren und niemand will jetzt nach diesen Produkten nach Amazon suchen, weil sie keiner kennt. Und da ist es so, dass sie sehr populär werden, weil extrem stark die Werbetrommel da gerührt wird. Und natürlich Millionen von Menschen das sehen, auch Millionen an Werbeausgaben da getätigt werden, dass diese Produkte erstmal in die Sichtbarkeit kommen und im Vorfeld noch keiner danach sucht. Was der richtige Weg ist, ist aber der, dass wir uns das Leben einfach machen, um mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit die besten Erfolge zu erzielen. Das heißt, wir erfinden das Rad hier nicht neu. Wir gehen in Nischen, bei denen wir wirklich schwarz auf weiß sehen, dass diese bereits funktionieren. Das heißt, wir suchen nach Nischen, in denen bereits Umsatz generiert wird und wo wir einfach bessere Produkte auf den Markt bringen können, die dem Kunden dann auch einen höheren Mehrwert liefern. Und das ist wirklich der Weg, den wir hier gehen. Das heißt, denkt gar nicht zu komplex, denk gar nicht jetzt daran und grübel. Hm, was kann ich denn für ein neues non -Plus ultra produkt aus dem Markt bringen, was so noch gar nicht existiert? Nein, das brauchst du gar nicht. Du brauchst nur letztendlich die Methoden anwenden, die wir uns gleich anschauen, um dann ja, einfach Produkte zu finden, die bereits eh schon hundertfach täglich gekauft werden. Und das System hinter der Produktrecherche ist eigentlich auch von Amazon sehr, sehr transparent dargestellt. Das heißt, wir können hier wirklich pro Produkt sehen, wie gut es sich aktuell verkauft und wie gut es sich auch in der Vergangenheit verkauft hat. Und das kann man halt einfach noch überhaupt nicht mit Produkten aus dem Offline-Geschäft vergleichen, sorry. Denn hier ist es so, dass wir natürlich überhaupt keine Zahlen, Daten, Fakten dazu haben. Die sind alle hinter verschlossenen Türen. Hier wird uns aber alles offenbart und das ist sehr, sehr relevant, diese Daten zu nutzen und auch für uns datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Und der relevanteste Faktor hier ist Amazons bestseller -Rang. Denn der BSR sagt wirklich aus, an welchem Platz sich das Produkt auch in der jeweiligen Kategorie befindet. Das heißt, wenn wir den Bestsellerrang 1 in zum Beispiel Baumarkt haben, ist es so, dass das Produkt sich am meisten in dieser gesamten Kategorie Baumarkt verkauft. Und hier rechts sieht man das Ganze mal, wenn man auf Amazon ist und runterscrollt, dann kann man immer so ein Kästchen sehen, wo dann zusätzliche Produktinformationen steht. Und hier steht dann Amazon Bestsellerrang Nummer 81 in Sport und Freizeit. Das heißt, dieses Produkt ist das am 81 Bestverkaufster Produkt in dieser Kategorie Sport und Freizeit. Und wenn wir die Zahlen wissen und dann auch wissen, hey, wie viele Produkte verkaufen sich denn, wenn du jetzt Platz 10, 50 oder 100 bist, dann kannst du sehr, sehr schnell auch Rückschlüsse ziehen, wie das Ganze oder wie oft sich das Ganze verkauft. Es gibt aber auch Tools, die wir uns gleich anschauen, die das vollkommen für uns wirklich automatisieren. Aber lass uns davor mal darüber sprechen, welche Produkte du nicht auf Amazon verkaufen solltest. Und das sind auf der einen Seite Kleidungsstücke, denn wirklich hier ist es so, dass du viele Größen hast, viele Farben hast. Das Ganze passt nicht immer, das wird oft zurückgeschickt und deine Marge ist hier wirklich einfach nicht so schön. Deswegen würden wir Kleidungsstücke erstmal außen vor lassen. Der zweite ist Gefahrgut, das heißt alles, was leicht anzündlich oder andersweitig gefährlich ist, Sollten wir auch außen vor lassen, das brauchen wir am Anfang definitiv nicht. Da können wir uns das Leben viel, viel simpler machen, aber nicht zu simpel, dass wir Produkte wie jetzt Dosenöffner oder Tassen auf den Markt bringen. Denn da haben wir meistens nicht die Möglichkeit, irgendwie uns abzusetzen von der Konkurrenz. Nicht mal mit einem besseren Marketing, weil eine Tasse ist eine Tasse, die kannst du so gut fotografieren, wie du magst, die wir trotzdem nicht so sehr herausstechen. Und das ist ein Punkt noch, dann geht es weiter mit sehr voluminösen Produkten, das heißt wir wollten keine außerordentlich großen oder schweren Produkte erstmal für den Start auf den Markt bringen, das kann später relevant werden, für den Start ist es aber nichts, was ich dir empfehlen würde. Und du solltest auch nichts auf den Markt bringen, was zu designbehaftet ist. Das heißt, keine Artikel, die jetzt vielleicht stark abhängig vom Design sind, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Schmuck oder Ohrringe, vielleicht irgendwelche ähm, ja, Deckenlampen, die extrem viele Formen und Farben und Materialien haben. Da das Ganze schon ein bisschen simpel halten, aber nicht zu simpel, dass es einfach immer eins zu eins ähm, ja, genau dasselbe Produkt ist. Aber welche das sein, sein werden, die schauen wir uns gleich an. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Faktoren an, die du bei der Produktauswahl berücksichtigen solltest. Und das erste ist die Markttiefe. Heißt es letztendlich, dass es nicht nur ein, zwei Verkäufer geben soll, die das Ganze gut machen, sondern es soll schon ein paar mehr geben, dass wir auch eine Sicherheit haben. Hey, da verkaufen sich wirklich eine Vielzahl an Produkten gut. Dann der Verkaufspreis, der so zwischen 15 und 70 Euro liegen sollte. Dass hier natürlich auch genug Marge für dich überbleibt. Die Konkurrenz soll nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark sein. Das heißt, hier suchen wir nach einem guten Mittelwert. Und das Produkt soll jetzt nicht sonderlich saisonal sein. Das heißt, wir wollen es nicht jetzt nur im Winter verkaufen lassen und nicht im Sommer oder andersrum. Wir wollen wirklich einen soliden Cashflow über das Jahr hinweg auch da generieren. Und das letzte ist dann Thema Cashflow versus Brandbuilding. Also willst du Produkte auf den Markt bringen, die einfach nur für sich selber existieren und selber sehr gute Umsätze und Gewinne realisieren? Oder willst du hergehen und dir direkt von vornherein eine Marke aufzubauen? Meistens ist die Marke mit mehr Kosten verbunden, weil wir hier ja immer Produkte finden müssen, die auch sehr, sehr gut zusammenpassen. Von denen das eine Produkt vielleicht mal nicht ganz so viel Umsatz oder Gewinn da auch mitbringt. Deswegen empfehlen wir auch zunächst sich erstmal ganz normal mit Cashflow-Produkten zu befassen, dort zu starten und dann nach und nach sich eine Marke aufzubauen. Das heißt, der erste Faktor ist hier die Markttiefe. Hier gehen wir wirklich in Nischen rein, wo wir gut Fuß fassen können, wo wir wirklich sehen, hey, hier sind mehrere Artikel, die sich gut verkaufen. Wir sehen das auf der rechten Seite. Ich glaube, das war jetzt Vitamin C Serum oder sowas eine sehr, sehr ähm, starke Nische, wo wir hier links die Marke sehen, dann den Preis, dann die Anzahl an Sales, also an Verkäufen, die pro Monat generiert werden. 3.000, 3.000, 2.000, 1.000 etc. Das Ganze wird wirklich immer ein bisschen weniger, aber das ist trotzdem noch eine solide Anzahl an Verkäufern, die es hier gibt, eine solide Anzahl an Produkten, die sich sehr gut verkaufen. Und rechts sehen wir dann den Umsatz, der da generiert wird, pro die letzten 30 Tage. Und das heißt, hiermit schließen wir wirklich aus, dass sich nur ein oder zwei Produkte gut verkaufen. Vielleicht aufgrund von externen Faktoren, weil wir eine, ja, einen super Online-Shop haben oder weil vielleicht das Ganze in der Werbung läuft oder was auch immer. Nein, hier gehen wir sicher, das Produkt verkauft sich gut, weil Leute auf Amazon gehen, Vitamin C Serum eingeben und es dann kaufen letztendlich. Und der Beweis ehrlicherweise, dass sich auch nicht nur Marken auf Amazon gut verkaufen, ist der folgende. Es sind meistens nur 10% aller Suchanfragen auf Amazon wirklich markenbezogen. Das heißt, nur 10%, wenn sie nach Bohrmaschine suchen, suchen Bohrmaschine Bosch. Die anderen suchen vielleicht Bohrmaschine leistungsstark oder nur Bohrmaschine oder Bohrmaschine XYZ. Das heißt, Marken sind eher zweitrangig auf Amazon. Und deswegen gibt es auch so viele ganz klassische Dritthändler, die ihre Produkte auf den Markt bringen können und die ihre eigenen noch unbekannten Marken da auch erfolgreich verkaufen. Dann der zweite Faktor ist der Verkaufspreis selber. Hier gehen wir im besten Fall nicht unter Produkten, die jetzt vielleicht unter 15 Euro kosten, weil hier der Gewinn auch deutlich schmaler ist einfach. Und der zweite Faktor ist auch der Verkaufspreis, denn hier sollten wir im besten Fall keine Produkte verkaufen, die weniger als 15 Euro kosten, da der Gewinn hier auch für dich dann natürlich deutlich schmaler ist. An sich gehen wir von der Marge immer von so circa 25% aus, variiert natürlich für, äh, pro Produkt. Aber anhand von den Zahlen machen wir das Ganze einfach mal für die beiden Produkte jetzt hier. Das heißt, bei einem Verkaufspreis von 10 Euro hast du halt nur eine Marge von 2,5 Euro, 2,5 Euro. Bei einem Verkaufspreis von 60 Euro dann auch bei der gleichen Marge direkt 15 Euro Verkaufspreis. Was natürlich da deutlich, deutlich attraktiver ist. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann kann man auch mit einem Verkaufspreis von 10 Euro gute Umsätze und Gewinne fahren. Klar, mit einem teureren Verkaufspreis ist es da aber auch ein bisschen einfacher, ist aber auch hier abhängig, abhängig, wie gesagt, davon, welches Kapital du äh, für den Start nutzen möchtest. An sich, wie gesagt, zwischen 15 und 70 Euro ist da ein ganz guter Richtwert für den Start. Wenn wir jetzt mal dieses Springseil hier anschauen, sehen wir, okay, das verkauft sich für 10 Euro, macht ungefähr 30 Verkäufe pro Tag, also jede Stunde ungefähr eins und ein bisschen noch, macht dann somit ja, fast 300 Euro Umsatz am Tag. Bei einer Marge von 25 Euro sind das 75 Euro Gewinn pro Tag oder auch, 2247 Euro Gewinn im Monat, weil Amazon ja 24/7 auch offen hat natürlich. Bei diesem Handstaubsauger ist es so, dass wir hier für nur 14 Sales pro Tag, also nicht mal ein Sale die Stunde, ein bisschen mehr als ein halber Sale pro Stunde, schon fast 900 Euro Umsatz machen, das heißt 839, bei einer Marge von 25% wären das 200 Euro Gewinn pro Tag oder auch... 6.299 Euro Gewinn im Monat, was in Nischen wie diesen hier auch durchaus vorkommt, wo es auch Seller gibt, die natürlich noch deutlich mehr als das hier umsetzen und auch an, an Gewinn letztendlich damit auch machen. Einfach mal, dass du siehst, wie sich die Zahlen da auch so zusammensetzen. Dann schauen wir uns mal den Faktor 3, nämlich die Konkurrenz an. Hier musst du darauf achten, dass du wirklich eine realistische Chance hast, in dieser Nische noch Fuß zu fassen. Das heißt, du schaust ja an, wie viel Bewertung die Konkurrenz hat, ob die Produkte verbesserungsfähig sind, ob du das Marketing vielleicht deutlich besser gestalten kannst oder was auch immer du wirklich unternehmen kannst, dass du sagst, hey, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit meinem Produkt auch noch dort oben irgendwo angezeigt werde. Weil natürlich müssen wir auf Amazon oben angezeigt werden, um die Sichtbarkeit der Kunden zu gewinnen, um dann auch, ja, letztendlich gekauft zu werden. Und wie genau das aussieht, das schauen wir uns nämlich noch nachher an, dass du da auch mit einer Verlässlichkeit oben angezeigt wirst. Dann sehen wir das Ganze hier nochmal. Wir haben hier zum Beispiel Kescher, die letztendlich alle zwischen 17 und 30 Euro kosten. Und du siehst hier schon, die Konkurrenz hier, obwohl der mittlere der Bestseller ist, ist nicht wirklich stark. Wir haben immer nur vier Sterne. Wir haben letztendlich sehr, sehr ja, unattraktive Startbilder, wie gesagt. Das heißt, das ist nicht wirklich professionell gemacht. Es verkauft sich trotzdem gut. Das heißt, in so einem Fall wäre die Nische von der Konkurrenz her da letztendlich sehr ansprechend, weil wir wüssten, hey, wir können das deutlich, deutlich besser gestalten, als es jetzt hier der Fall ist. Und dann schauen wir uns mal die Saisonalität an. Denn hier musst du natürlich gucken, ob sich das Produkt nur zu bestimmten Zeitpunkten gut verkauft oder über das ganze Jahr hinweg. Und hier sollst du dafür sorgen, dass es sich auch konstant gut verkauft natürlich. Das heißt, Saisonprodukt wäre zum Beispiel so ein Weihnachts- äh, ja, Baumständer, der sich natürlich irgendwie über den Sommer hinweg gar nicht verkauft und dann nur ganz kurz rund um äh, ja, Weihnachten natürlich und das macht für dich das Ganze einfach deutlich planbarer, weil wenn du zu viele Weihnachtsbaumständer eingekauft hast und die ab dem 26. nicht verkauft hast, dann wirst du wahrscheinlich ein Jahr erstmal oder vielleicht zehn Monate, elf Monate auf der Ware erstmal sitzen bleiben, was wir nicht wollen, deswegen wollen wir Produkte, die sich konstant gut verkaufen. Dann kommen wir noch zum fünften Faktor natürlich hier und das sind die Cashflow-Produkte versus Brandbuilding. Wie schon gesagt, letztendlich ist es wichtiger, erstmal in die Umsetzung zu kommen, als sich einen 5- oder 10-Jahresplan auszuarbeiten, sich äh, 10 Produkte rauszusuchen, mit denen wir eventuell starten können, die eventuell zueinander passen. Deswegen wollen wir uns selber nicht einschränken und wir wollen einfach mal mit einem Produkt starten, wo wir sehen, hey, das Produkt alleine... Ist richtig gut, das habe ich herausgefunden, mit dem kann ich loslegen und da musst du dir auch nicht unbedingt immer eine Marke drumherum bauen. Wenn es nachher machbar ist, dort eine Marke sich drumherum zu bauen, ist es nice to have, aber es ist definitiv kein Muss, sonst vielleicht limitierst du dich einfach ein bisschen selber im Prozess oder du bist so lange auf der Suche, dass du einfach viel, viel später erst in die Umsetzung kommst. Wie gesagt, wir wollen hier schnell starten und innerhalb von ein paar Tagen was durchaus auch realistisch ist, unser erstes Produkt finden und dann damit auch loslegen. So, und jetzt würde ich sagen, können wir mal live in die Produktrecherche reinstarten, dass wir einfach mal schauen, wie wir überhaupt auf Amazon nach Produkten suchen. Und das Ganze machen wir jetzt einmal und zwar gehen wir hier auf Amazon und du siehst, ich bin einfach auf amazon.de gegangen und was wir jetzt machen können, ist, dass wir einfach hier auf diesen Button der Bestseller klicken können. Das heißt, wir haben jetzt hier die Bestseller und sehen jetzt hier die verschiedenen Kategorien von Amazon. Und angenommen, wenn wir jetzt die Kategorie Sport und Freizeit haben, dann können wir hier einfach einmal draufklicken und sehen dann, okay, das Ganze öffnet sich so. Wir haben jetzt hier die Bestseller in Sport und Freizeit und ich sehe jetzt wirklich von Amazon ausgegeben, hey, dieses Produkt verkauft sich gerade jetzt am allerbesten, dann das, dann das etc. Und ich könnte jetzt für mich einfach mal hier durchgehen und nach Produkten schauen, die da irgendwo relevant sein könnten, die vielleicht jetzt nicht extrem viele Bewertungen haben, die vielleicht äh, ja, ansprechend sind, wo ich weiß, okay, hey, das ist keine Kleidung, das ist jetzt nicht so günstig wie hier für 8,93 Euro, das hat jetzt nicht zu viele Varianten, wie es auch hier der Fall ist. Und da könnte ich einfach mal hier durchgehen und schauen, okay, Mückenschutzarmband, das sieht interessant aus, hat äh, ja einen guten Verkaufspreis, hat letztendlich äh, keine guten Bewertungen. Das könnte für mich da durchaus interessant sein. Dann kann ich noch mal weitergehen und schauen, okay, was haben wir jetzt hier noch? Einfach mal in dieser Nische. Mal gucken, hier ist ein Volt-Quick-Fill-Electric-Pump. Ne, das schaue ich jetzt mal nicht an. Vielleicht das hier, Bodenanker. Die sehen auch sehr simpel aus vom Produkt her selber. Und du siehst schon, hier sind Produkte, von denen man im Vorfeld niemals denken würde, dass sie sich so gut verkaufen würden. Aber letztendlich ist es dann äh, ja doch der Fall. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas hier gerade finden. Ich meine, wir sind hier auch in der Kategorie der Bestseller, wirklich in der einer der größten Kategorien. Also in Sport und Freizeit. Letztendlich, was wir gleich machen werden, ist, dass wir einmal in die Unterkategorien gehen, um uns ein bisschen mehr zu spezialisieren. Wir schauen uns einfach das hier aber einmal kurz vorher an. Wir sehen hier, okay, dieser Verkäufer hat nur vier Bilder drin. Man kann eigentlich bis zu sieben Bildern hinzufügen. Und wir können dann mit einem Tool, wie jetzt hier Helium 10, einfach schauen, wie viel Umsatz dieser Verkäufer auch macht. Das heißt, wenn du Helium 10 eingibst, kannst du dir eine Chrome Extension hierzu runterladen und dann hier draufklicken. Und dann sehen, okay, dieser Verkäufer macht jetzt hier mit seinem Mückenschutzarmband über die letzten 30 Tage 33.000 Euro Umsatz und hat über 2.200 Verkäufe damit gemacht. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr interessant, weil dieses Armband, ja, oder diese 10 Armbänder wahrscheinlich fast nichts kosten werden im Einkauf. Das Marketing ist so lala und wir haben hier schon mal ein interessantes Produkt gefunden. Da können wir uns jetzt mal die gesamte Nische anschauen. Und ich gebe einfach mal das ein, wonach ich denken würde, dass Menschen suchen, wenn sie das letztendlich hier auch kaufen wollen. Das heißt nach Mückenschutz Armband und schau mal, okay, war nur dieses eine Produkt wirklich gut oder gab es noch mehrere, die sich auch gut verkaufen? Dann schaue ich mir das Ganze hier nochmal an und gehe ich einmal drauf und schaue, okay, was macht denn überhaupt die Konkurrenz hier so? Wie viele Leute gibt es, die vielleicht danach suchen? Wie viel Umsatz wird generell in der gesamten Nische generiert? Das heißt... 5.000 Menschen suchen im Monat nur nach Mückenschutz Armband, vielleicht noch mehr sogar nur nach Mückenschutz etc. Über 300.000 Euro Umsatz wird in dieser Nische äh, aktuell pro Monat generiert. Und wir haben hier dann die Aufstellung, okay, hier macht einer 1.000, 3.000, äh, 200, 2.000, dieser hier macht 33.000, dann noch einer mit 3.000. Das haben wir noch hier unten, vielleicht einer mit 8.000, aber das ist ein anderes Produkt. Ne, das zählt nicht. Und dann haben wir hier einen elektronischen Stichheiler, das ist wieder was anderes. Und so sehen wir, okay, es gibt ein Produkt, was sich sehr gut verkauft hier, was ja das Produkt ist, was wir letztendlich auch interessant fanden gerade und was wir eben gesehen haben. Aber das würden wir jetzt nicht auf den Markt bringen, weil einfach nur die Markttiefe nicht vorhanden ist und nur ein Produkt hier sich gut verkauft. Dann können wir das Ganze nochmal mit diesem Erdanker uns anschauen. Das heißt, ich gehe hier mal direkt erstmal auf die gesamte Nische. Ich gebe jetzt hier Erdanker ein, vielleicht ist das das, was gemeint ist. Können wir ja mal schauen und hier sehen wir, okay, das ist auch äh, erstmal interessant. Es gibt ein paar mehr Bewertungen, aber das Marketing ist hier wirklich sehr, sehr schlecht. Deswegen, da würde ich mir einfach mal einen Überblick darüber verschaffen, wie das Ganze denn so aussieht. So, und hier sehen wir schon, okay, eine sehr, sehr äh, gute Marktdichte, Markttiefe. Das heißt, einer macht die 21.000, dann 40.000, 21.000, 88.000 sogar. Und hier würde ich jetzt mal in ein paar Produkte näher reingehen, um einfach zu schauen, ob das ein Produkt ist, was sich konstant gut verkauft oder vielleicht auch nur jetzt gerade. Weil alles, was irgendwie natürlich mit dem Garten zu tun hat, hat hier und da mal teilweise ein paar ähm, ja, Saisonalitäten. Und dann können wir hier drauf gehen und wir sehen direkt, okay, wann hat sich das Ganze immer wie gut verkauft. Hier war der teilweise ganz out of Stock, also hatte keinen Lagerbestand. Hier hat er sich gut verkauft im Juli. Im Januar sieht man, dass es ein bisschen abflacht. Ich kann mal näher ranzoomen an die Kurve hier. Da ist es schon ein bisschen weniger geworden. Und man sieht generell, okay, über den Sommer hinweg verkauft es sich besser als jetzt über den Winter. Das heißt, eine gewisse Saisonalität haben wir hier dann durchaus schon. Das kann ich nochmal anschauen hier. Und wenn ich jetzt hier nochmal ranzoome, dann sieht man das Ganze wieder. Okay, immer wieder diese Auf und Ups, die jetzt erstmal nicht allzu tragisch sind, weil es sich immer noch sich okay verkauft im, äh, im Winter. Aber ich möchte auch Produkte, die sich vielleicht ein bisschen konstanter verkaufen. Deswegen schaue ich einfach mal weiter und ich kann jetzt hier bei Sport und Freizeit einfach in Unterkategorien gehen. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel mal in äh, Fitness gehen, in Fun- und Sportarten, in Sport- und Outdoor-Aktivitäten. Hier könnte ich jetzt auch mal reingehen und schauen, okay, was läuft denn hier wirklich vielleicht ganz solide. Und ich kann jetzt hier einfach mal Runter scrollen und sehen, okay, wir haben das Mückenschutzarmband wieder, wir haben hier Fahrradhelme, wir haben Zelte, wir haben letztendlich wieder Fahrschlösser, Fahrradflicker, aber die sind auch zu günstig auf jeden Fall. Dann können wir mal weiterschauen, sehen hier, okay, wir haben hier noch ein Erste-Hilfe-Set, was auch ziemlich günstig ist, und hier Fahrradventiladapter. Und dann schauen wir mal weiter und sehen, okay, anscheinend sind hier wirklich, äh, ja, sehr viele Produkte, die auf den ersten Blick teilweise auch saisonal erscheinen. Wie jetzt, ähm, ja, vielleicht Fahrradpumpen oder ein Fahrradkorb. Das könnte vielleicht mal interessant sein, das heißt, wir könnten uns vielleicht mal einen Fahrradkorb anschauen, weil der wird wahrscheinlich sich, äh, ja, im Sommer ein bisschen besser verkaufen, aber über den Winter trotzdem noch da Umsätze generieren. Das heißt, den könnten wir uns vielleicht mal anschauen, das heißt, Fahrradkorb groß hinten. Vielleicht mache ich einfach mal Fahrradkorb hinten hier und kann dann mir auch mal den ganzen Markt anschauen. Weil auch hier im Überblick sieht man schon, okay, das Marketing ist jetzt nicht sonderlich gut wirklich. Also das kann man schon deutlich, deutlich besser machen hier. Und das Ganze können wir uns einfach einmal anschauen. Dann haben wir hier den Fahrradkorb hinten und wir sehen, okay, einer macht 32.000, einer macht 11.000, einer macht 12.000. Die drei würde ich mir jetzt mal aufmachen in dem Hinblick und mir die genauer anschauen und schauen okay wie ist denn das Marketing auch von den Produkten hier haben wir keine Beschreibung mit in den Bildern drin hier haben wir ein bisschen was aber das ist auf Englisch auch ist auch nicht wirklich sehr ansprechend gemacht hier haben wir noch mal ein paar Dimensionen ja auch hier vielleicht noch ein kleines Video und Co aber auch da nicht wirklich wirklich ansprechend ähm, hier sehen wir okay es hat ein bisschen gedauert bis sich dieser Artikel hier gut verkauft hat war auch mal dann immer nicht verfügbar wahrscheinlich hatte der hier Probleme mit seinem Lagerbestand hat sich dann aber über den Winter hinweg auch nicht wirklich gut verkauft, ehrlicherweise. Und jetzt hier wieder ein bisschen besser. Das können wir nochmal anschauen. Okay, wie war es denn hiermit? Wir haben hier letztendlich auch eine starke Saisonalität, die wir kennen. Deswegen, okay, Fahrradkorb ist vielleicht doch nicht das Richtige, auf das wir uns fokussieren wollen. Dann gehe ich jetzt einmal ganz kurz hier wieder raus. Und jetzt hast du schon mal diese Saisonalität, die Markttiefe und Co. gesehen. Jetzt gehen wir mal in eine andere Kategorie da wir uns jetzt vielleicht mal was anschauen wollen, was vielleicht weniger saisonal ist. Das heißt, wir können jetzt vielleicht einfach einmal auf Küche, Haushalt und Wohnen gehen. Und hier schauen wir uns nicht die Bestseller an, die wir durch diese Listen uns immer weiter rausfiltern können. Das heißt, wir könnten immer tiefer gehen, immer tiefer gehen. Ich könnte jetzt in Badausstattung gehen. Und dann noch tiefer gehen in Bad Accessoires etc. Was ich aber machen möchte, ist, dass ich mir jetzt die sogenannten Aufsteiger des Tages anschaue. Das heißt, ich schaue, okay, welche Produkte verkaufen sich denn innerhalb der letzten vier Stunden oder auch der letzten 24 Stunden wirklich sehr, sehr gut. Und welche haben dann hohes Verkaufsranking zugelegt. Und die könnten vielleicht auch da erstmal relevant sein. Das heißt, da äh, gehe ich auch mal durch und schaue mir das Ganze einmal an und schaue, okay, wir haben hier eine Bratpfanne. Wir haben hier irgendwelche Lüfter, die natürlich auch wieder eher ja, sich im Sommer verkaufen werden. Wir haben Holzpinsel. Wir haben hier wieder äh, einen Lüfter. Wir haben Eiswürfelbehälter. Äh, wir haben irgendwelche Filter hier. Können wir nochmal schauen, was wir sonst denn noch so haben. Wir haben ja irgendwelche Klemmflicks, äh, Verdunklungsrollos. Wir sehen davon können wir nochmal schauen, was wir sonst noch haben. Wir haben hier Papierlaternen, die vielleicht bis zu 19 Euro kosten. Die können wir uns mal anschauen. Dann haben wir hier Teppichflachgewebe. nee, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Haben hier Aschenbecher, Aschenbecher für 15 Euro. den lasse ich jetzt mal vielleicht aus dem Fond. Ist vielleicht ein bisschen zu simpel. Dann können wir nochmal weiter schauen, was wir auf der zweiten Seite haben. Okay, wir sehen ähm, hier relativ viele Ventilatoren und Co. Weil es auch da gerade jetzt ein bisschen wärmer wird. Deswegen kaufen auch mehr Leute sich natürlich das Ganze dann. Das kann man auch immer sehr, sehr schön hier nachvollziehen. Und hier haben wir... Pizzaschaufel, Pizzaschieber, der jetzt vielleicht gerade erst 65 Bewertungen hat. Und den können wir uns vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen, zusammen mit der Papierlaterne. Das heißt, wir schauen mal hier jetzt erstmal Papierlaterne. Das Ganze scheint auch wahrscheinlich relativ günstig zu sein. Genau, so sehen die ganzen aus. Schauen wir auch hier mal, okay, wie gut verkauft sich denn überhaupt die Nische? Das heißt, wie viele Menschen suchen überhaupt nach Papierlaterne? Hier haben wir an sich ähm, nur 1400 Menschen danach, 100.000 Euro Umsatz. Ein für 8.000, ein für 4.000, ein für 23.000, dann flacht es auch ehrlicherweise ein bisschen ab. Das heißt, die Markttiefe ist hier wirklich nicht ganz so schön. Wir können jetzt hier aber mal uns den Pizzaschaufel, äh, die Pizzaschieber Pizza hier anschauen und schauen mal hier, okay, wie viel Umsatz wird denn hier generiert. Okay, und dieser Pizzaschieber macht jetzt hier 20.000 Euro Umsatz und 1200 Sales und hat einen äh, ja, Preis von 16 Euro gerade. Und hier sehen wir, okay, das Ganze sieht schon mal ein bisschen besser aus wirklich, aber noch nicht so, dass man das nicht jetzt wirklich besser machen könnte. Und hier kann man entweder jetzt sich die Nische von Pizza Shiba anschauen oder man geht auch her und klickt sich ein bisschen weiter durch Amazon, dass man schaut, okay, was ist denn da noch wirklich interessant. Das heißt, man kann jetzt hier noch schauen, okay, es gibt verwandte Produkte, es gibt Produkte mit vier Sternen oder mehr. Was wird oft zusammengekauft, wie jetzt hier ein Pizza Schneider noch, so ein Wiegemesser? Und dann kann man sich hier einfach mal durchklicken. Und einfach mal schauen, okay, was kann man sich denn sonst noch anschauen? Vielleicht auch weitere Artikel entdecken. Wir haben hier nochmal einen Pizzaschieber, einen runden Pizzastein, einen Pizzaofen. Haben jetzt hier ja, relativ viel Pizzaschieber eigentlich, Pizzaschieber, Blumenthal-Pizzaschieber, Pizzasteine, Pizzaschneider, was ist das hier? Weiß ich gar nicht gerade. Pizzaschieber, Pizzaofen. Und jetzt kann man sich einfach mal durchklicken und schauen, okay, ist denn da noch irgendwas interessant? Oder sagt man einfach, okay, ich schaue mir einfach mal den Pizza, äh, die Pizzaschaufel Schaufel selber an. Und jetzt kann ich einfach mal Pizza Schaufel nehmen und mir das Ganze einmal anschauen. Und dann sehe ich, okay, es gibt anscheinend mehrere Pizzaschaufeln. Hier haben ein paar noch sechs Bewertungen, 65, aber auch 3000, 1000, aber hier ist natürlich schon marketingtechnisch ein kleiner Unterschied drin. Auch wenn der noch nicht mal annähernd äh, optimal ist, ist er schon deutlich besser, als es hier der Fall ist. Und hier können wir uns die ganze Nische mal anschauen und sagen, äh, okay, was wäre denn hier vielleicht relevant? Wir haben hier letztendlich ja, einen Umsatz von 382.000, haben 15.000 Suchvolumen, haben eine ganz schöne Markttiefe, das heißt wir haben hier 28.000, 13.000, 11.000, 20.000, 35.000, 20.000. 22.000, 14.000, das heißt hier sieht das schon mal sehr, sehr schön aus, wie gesagt und jetzt ja, können wir einfach mal auf jemanden draufgehen, der schon lange am Markt ist, wie jetzt der hier für mit 3.000 Bewertungen und hier sehen, okay, das Ganze ist natürlich deutlich, deutlich ausbaufähig. Ne? Also das kann man schon deutlich besser machen hier auf jeden Fall. Und hier können wir uns mal das Ganze anschauen. Und wir sehen hier, okay, hier sind kleine Zacken drin, aber die gehen stark wieder runter. Das heißt, wenn wir hier näher rangehen, sehen wir immer nur diese blaue Linie, die hier ist. Also die, der Preisindikator sozusagen, der ist einmal weg. Das heißt, das Produkt war jetzt letztendlich ähm, ja, immer äh, eigentlich nur Out of Stock gerade, also nicht verfügbar. Und aus dem Grund hat das Ganze dann einfach ein bisschen, ja hier kurz, äh, den Bestsellerrang vernachlässigen, der ist immer weiter gestiegen, aber solange das Ganze wieder ähm, verfügbar war, egal ob es jetzt November, Januar, April oder auch jetzt gerade ist, das verkauft sich konstant eigentlich gut, deswegen das wäre vielleicht was, was da interessant wäre. Und so können wir wirklich nach Produkten suchen, das heißt wir können uns durch die Aufsteiger des Tageslisten durchklicken, wir können uns aber auch durch die Bestsellerlisten, die Neuerscheinungen, die am häufigsten gewünschten Kategorien durchklicken. Wie gesagt, bei den Bestsellern ist es dann so, dass wir auch immer mehr in die Unterkategorien gehen können. Und wenn wir dann in Unterkategorien sind, wie jetzt vielleicht bei Küche, Kochen und Backen und uns dann für ein Produkt entschieden haben, was uns vielleicht erstmal ja, interessant erscheint, wie jetzt zum Beispiel die Eiswürfelform, dann können wir auf die Eiswürfelform gehen und uns auch hier weiter durch Amazon durchklicken und schauen, was denn noch interessant sein könnte, was uns da eventuell ins Auge springt. Okay, wir haben jetzt hier whisky also kommt von Eiswürfelform zu whisky Okay, auch das sieht interessanter aus. Mal schauen, wie die Nische, wie gesagt, so ist. Und so kann man äh, ja dann sich einfach immer weiter durchklicken und immer weiter schauen, was es denn hier wirklich so gibt. Und das eigentlich erstmal für dich als ersten Anreiz, als ersten Einblick in die Produktrecherche, wie du wirklich nach Produkten suchen kannst. Wie gesagt, du kannst dir hier das Tool Helium 10, wie gesagt, von der Chrome Extension herholen. Oder was du aber auch machen kannst, ist, dass du den Jungle Scout Sales Estimator nimmst. Dafür gibst du einfach Jungle Scout Sales Estimator ein, gehst dann hier auf Jungle Scout und kannst dann hier einfach mal hergehen und sagen, okay, wir haben jetzt angenommen dieses Produkt hier. Das heißt, das... Können wir runter scrollen und wir sehen hier, okay, das Produkt hat äh, den besten, sagen, 2892 in Küche, Haushalt und Wohnen. Und dann kann ich das Ganze hier eingeben, einfach einmal den Marktplatz Germany auswählen und dann Küche, Haushalt und Wohnen hier auch. Und dann klicke ich hier auf Estimate Sales und ich sehe hier, okay, der Ganze macht 1140 Verkäufe im Monat. Und auch so können wir herausfinden, welchen äh, ja, Umsatz und wie viele Verkäufe welche Produkte wirklich auf Amazon machen. Aber das für dich erstmal wirklich... Hier als äh, ja, kleinen Einblick in die Produktrecherche, wie sowas wirklich dann auch live aussieht, auf was man achtet. Das heißt, wir schauen uns wirklich ja, auch das ganze Marketing an und sehen auch hier, wir haben wieder nur vier Bilder. Wir haben das ganze wirklich nicht allzu schön gemacht, haben letztendlich äh, ja, Bullet Points, die nicht sehr, sehr ansprechend sind, ganz wenig geschrieben, nicht äh, symmetrisch wirklich hier in der Beschreibung haben wir dann wahrscheinlich auch das Ganze eher lieblos hingeklatscht, sage ich jetzt erstmal, sieht man wirklich, dass es andere gibt, die es da deutlich besser machen ehrlicherweise und die ja vielleicht so das hier gestalten, was da schon ja auf jeden Fall eine deutlich professionellere Aufmachung auch ist. Und man sieht hier, ja, so ist es natürlich ein ganz, ganz anderes Erscheinungsbild als es davor der Fall war, aber trotzdem verkauft sich das Produkt hier sehr gut. Das heißt auch da, okay, wir sehen wieder, es gibt auch noch weiteren Platz in der Nische, und so Produkte wie hier verkaufen sich trotzdem noch gut. Wie gesagt, das erstmal soweit zur Produktrecherche selber. Und jetzt können wir uns äh, einmal ganz kurz wieder zurück zur Präsentation befinden. Äh, und hier gehen wir einmal ganz kurz weiter und schauen nochmal ein bisschen weiter rein. Denn nachdem du dein Produkt gefunden hast, wie jetzt zum Beispiel den Pizzaschieber oder die Whiskysteine oder was auch immer, äh, musst du natürlich dich auch fragen, okay, welche Zertifikate und Richtlinien muss ich denn überhaupt auch einhalten? Und hier ist es so, dass wenn du Waren in die Europäische Union importierst, Du sozusagen als Hersteller gilt und auch sicherstellen muss musst, dass die Ware zu 100% konform ist. Das heißt, es dürfen keine schädlichen Stoffe in dem Produkt enthalten sein, weder darf das Produkt irgendwie noch andere Gefahren mit sich bringen. Und dafür gibt es Zertifikate und Richtlinien, die eingehalten werden müssen, wie zum Beispiel die äh, REACH-Richtlinie, äh, dass einfach ja, keine Gefahrstoffe in dem Produkt enthalten sein müssen. Dann die CE-Norm, ROS oder LFGB-Zertifikat. Bei dem ähm, rechten, ganz rechten Zertifikat ist es so, dass du das brauchst, wenn zum Beispiel Produkte... Irgendwie mit Schleimhäuten in Verbindung kommen. Das ist natürlich produktabhängig. In den meisten Fällen musst du einfach nur darauf achten, dass ja, die Materialien, die verwendet worden sind, letztendlich nicht wirklich schädlich sind. Und dann bist du meistens da schon sehr, sehr gut dabei. Aber wie gesagt, das musst du einfach pro Produkt einfach einmal nochmal gesondert anschauen. Genau, So viel zu den Zertifikaten selber. Jetzt, nachdem wir das Produkt gefunden haben, schauen wir erstmal, wie wir auch dafür dann wirklich einen geeigneten Hersteller finden können. Und hier ist es so, dass du entweder europäische oder auch asiatische Hersteller auswählen kannst. Und der Großteil der Ware wird aber aufgrund des preis leistungs natürlich aus Asien oder auch China kommen. Und bei einigen Herstellern ist es so, dass es hier Sinn machen kann, auf europäische Hersteller zurückzugreifen bei einigen Produkten. Aber der Großteil, wie gesagt, kommt durchaus da aus China. Und aus dem Grund äh, schauen wir uns auch mal an, wie wir denn da wirklich auch Hersteller finden können. Und hier gibt es drei große Plattformen, die wir angreifen können. Entweder Alibaba.com, Global Sources oder Made in China. Die funktionieren alle vom Aufbau her ziemlich identisch. Deswegen schauen wir uns einfach hier von mal Alibaba an, wie es da aussieht und wie wir danach Produkten suchen können. Weil die anderen beiden sind dann auch ehrlicherweise selbsterklärend. Das heißt, was wir machen ist, dass wir das Ganze wieder zumachen hier. Und wir gehen jetzt hier auf alibaba.com. Und sind dann hier auch schon auf der Alibaba-Seite. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir jetzt hier oben unter dem Reiter Products nach unserem Produkt suchen. Das heißt, wir schauen jetzt hier, okay, wir suchen jetzt nach Pizza Schieber. Ich könnte das Ganze auf ähm, Deutsch eingeben. Ich kann aber einfach kurz auf ja, irgendeinem Translator gucken, okay, was genau ist denn überhaupt der gängigste, ähm, die gängigste Übersetzung für Pizza Schieber oder Pizza Schaufel. Okay, es ist anscheinend Pizza Schaufel. Das kann ich auch so hier einmal eingeben und ich sehe jetzt hier einfach Pizza Shovel und gebe das einfach mal ein und ich schaue jetzt einfach mal, was wird mir denn überhaupt hier vorgeschlagen. Und wir haben jetzt hier Pizza Shovels, die jetzt hier so aussehen, wo wir dann auch direkt sehen, okay, was sind die ungefähren Preise, die hier angeboten werden. Wie gesagt, das sind äh, bei Weitem nicht äh, immer die korrekten Preise, die hier äh, ja, gezeigt werden, deswegen äh, ignoriere ich diese eigentlich hier. Weil das variiert natürlich schon stark von jetzt 13, äh, 13 Dollar zu 4 Dollar hier. Aber hier kann ich mir einfach anschauen, okay, wie sieht das Ganze denn aus? Und hier habe ich auch schon die ersten Vorschläge von Herstellern, um das Ganze vielleicht ein bisschen besser zu machen. Das heißt, hier sehe ich schon, okay, das Ganze hat hier vielleicht einen Silikongriff. Ähm, dann habe ich hier noch ja, die ganz normale klassische Pizza-Schaufel. Pizza, äh, und so kann ich mich hier durchklicken und einfach mal die, die ich jetzt erstmal auf den ersten Blick vielleicht ansprechend finde, aufmachen. Und genau so gehe ich jetzt hier durch und schaue weiter. Okay, das sieht noch ganz okay aus. Ich kann nochmal weiter schauen, was es sonst noch gibt. Vielleicht das hier. Dann habe ich vielleicht hier einen Runden, der vielleicht auch interessant sein könnte. Ich kann nochmal weiter schauen. Okay, was gibt es noch? Der hier sieht auch ganz gut aus. Der hat anscheinend noch ein Set mit dabei. Aber auch hier die Bilder, die könnten letztendlich auch natürlich ähm, jetzt nicht immer das Produkt abbilden. Es kann sein, dass da auch was anderes mit dabei ist, was eigentlich äh, dann letztendlich gar nicht angeboten wird. Aber das kann man dann nochmal im Detail wirklich schauen. Und jetzt würde ich einfach mal hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt die ganzen ähm, Seiten hier aufgemacht. Und ich sehe jetzt hier die Informationen, die ich brauche erstmal. Das heißt, ich sehe, okay, um was handelt es sich hier wirklich? Welche Informationen hat der Hersteller schon? Ähm, ja, was soll das Ganze erstmal grob kosten? Hier, wie gesagt... Würden wir niemals das einfach nur kaufen. Wir gehen immer mit dem Hersteller in Kontakt und Co. Wie wir das machen, schauen wir uns auch gleich an. Aber wir sehen hier mal ein paar Informationen auch. Das heißt, dieser Hersteller ist seit fünf Jahren hier dabei, hat letztendlich ungefähr eine Antwortzeit von fünf Stunden. Und wir haben hier über 36 Transaktionen, hat er auch 120.000 Dollar umgesetzt innerhalb der letzten sechs Monate beziehungsweise mehr als das sogar. Aber ungefähr um diesen Zeitraum hinweg und hat ungefähr immer, in 90% aller Fällen auch wirklich pünktlich geliefert. Dann sehen wir noch, okay, wenn du ein Logo mit haben willst oder auch kein Logo und ein Packaging, dann musst du mindestens 100 Pieces hier abnehmen von. Und hier sehen wir noch alle anderen Informationen, die vielleicht für uns relevant sein könnten. Okay, das Ganze ist aus Aluminium, ist nachhaltig. Dann haben wir hier noch das Gewicht davon. Dann passt es in die meisten Pizza, Öfen rein. Das ist alles, was für dich da relevant ist, findest du eigentlich hier. Und hier können wir das Ganze dann auch wirklich einmal vergleichen mit den Größen und Co. mit den angebotenen Packagings. Dann sehen wir das Ganze hier auch nochmal. So, dann sehen wir hier, dieser Hersteller hat ein paar mehr Verkäufe generiert. War auch immer on time. Ist ein bisschen günstiger auch hier, was die Initialpreise angeht. Aber wie gesagt, die sind uns da erstmal relativ egal. Dann sehen wir auch hier das Ganze wieder. Und das Ganze machen wir einfach immer so weiter und schauen uns das Ganze einfach immer bei jedem Hersteller an. Und kann dann auch, dann können wir relativ schnell wirklich auch sehen, okay, welchen Hersteller haben wir es hier denn auch letztendlich zu tun. Und genauso sieht das Ganze dann auf Alibaba aus. Wir sehen hier, okay, der ist seit sieben Jahren da, hat in den letzten sechs Monaten 73 ähm, Transaktionen durchgeführt. Und hier ist es wirklich so, dass du dir auch keine Sorgen machen musst, irgendwie Geld nach China zu schicken, weil das Ganze über die Alibaba Trade Assurance sozusagen abgewickelt werden kann. Das heißt, du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, wenn du über die Trade Assurance gehst, dass du sozusagen, ja, da einfach... Ähm, Abgesichert bist durch Alibaba, das heißt der Hersteller muss liefern, ansonsten bekommt er das ganze Geld auch nicht ausgezahlt und wenn du sozusagen das ganze einfach äh, über diese Assurance machst, nicht an irgendwelche Bankkonten, einfach blind überweist etc., dann wirst du damit keine Probleme haben und dann wirst du hier auch äh, ja, nicht einer von denen sein, der dann sagt, hey ich habe mal einen Hersteller bewiesen, der hat sich nie wieder gemeldet, das wird de facto nicht der Fall sein, wenn du das äh, alles hier einmal richtig machst. Wie gesagt, du hast hier schon sehr, sehr viel Transparenz über den Hersteller selber, kannst auch nochmal weiter dich über den Hersteller informieren und schauen, okay, was verkauft er denn sonst noch so. Hier haben wir irgendwie Baking-Tools und hier sehen wir, okay, anscheinend ist jetzt auf Küchengeräte oder generell Metallprodukte auch ja, spezialisiert. Wir sehen hier, es ist ein bisschen irgendwie ein Hersteller, der ein bisschen mehr Artikel auch verkauft, aber er ist nicht vollkommen weit gefächert, dass er jetzt Spielzeug, Elektrofahrräder und Pizzaschaufeln verkauft. Nein, es ist schon irgendwo mehr oder weniger in einem gewissen Bereich. Und hier können wir uns nochmal seine ganzen Produkte anschauen, was er noch alles hat. Und hier dann auch ein Company Overview uns verschaffen, wo wir nochmal ein bisschen mehr Informationen bekommen und sehen, okay, ist es ein Hersteller, also ein Manufacturer oder eine Trading Company? An sich wollen wir erstmal auf Manufacturer gehen, also auf Hersteller, weil Trading Companies eigentlich nur Wiederverkäufer sind. Die kaufen irgendwas günstiger ein und verkaufen es dann teurer. Deswegen gehen wir hier eigentlich immer auf Manufacturer. Wir wollen wissen, wie viele Leute da auch arbeiten. Hier, wenn das mit dem Haken ist, dann ist es eigentlich meistens verifiziert. Wir sehen hier auch, okay, der TÜV Rheinland hat das Ganze verif äh, verifiziert. Ähm, hier arbeiten eine solide Anzahl an Personen. Wurde 2014 gegründet. Wir haben verschiedene Test Reports, die wir uns anschauen können. Wir sehen auch, okay, dass... Ähm, das Ganze wird auch nach Europa teilweise geschickt. Und ähm, ja, wir sehen auch, wo das Ganze dann letztendlich sitzt, was vielleicht für uns auch relevant sein könnte. Und dann noch ein paar Fotos letztendlich von der Firma selber, wo wir einfach schon, ja, ohne die Firma zu kennen, einen ganz guten Überblick bekommen können darüber, hey, okay, das Ganze scheint schon mal sehr, sehr solide wirklich zu sein. Und genauso können wir das auch letztendlich für alle anderen Firmen machen. Und jetzt hier sehen wir, okay, wenig Transaktionen, ein Jahr dabei, können wir auf den Hersteller klicken. Und sehen, okay, das Ganze sieht jetzt hier so aus, als mal schauen, was noch verkauft wird, okay, Kitchen und einige aber nicht wirklich viele Produkte, die angeboten werden vom äh, Profile her, also von der vom Company Overview. Sehen wir auch, okay, relativ wenig verifiziert. Ähm, es wurde ja äh, letztlich erst gegründet. Wir haben unter eine Million Dollar Umsatz, die hier generiert wird, also wirklich nicht viel für so eine Herst äh, einen Hersteller. Und deswegen würde ich so einen erstmal außen vor lassen. Und hier haben wir dann wirklich die Möglichkeit, schon sehr, sehr transparent äh, zu sehen, was da hinter den Kulissen bei dem Hersteller ansteht. Und gleich können wir einmal schauen, wie wir uns diese Hersteller auch wirklich, ja, äh, wie wir die kontaktieren, wie wir mit diesen schreiben und dann auch da wirklich die gegeneinander nochmal vergleichen können. Aber hier haben wir so einen ganz groben Einblick bekommen. Es ist irgendwo zwischen 2 und 6 Dollar kostet irgendwie so eine Pizzaschaufel, wenn wir sie auf den Markt bringen möchten. Und ja, genau das erstmal zu den ähm, Herstellern, die wir auf alibaba.com finden. Wie gesagt, Global Sources oder Made in China ist dann auch vom Ablauf her auf jeden Fall da ähnlich. Dann können wir auch noch mal schauen, wie wir Hersteller in Europa finden. Das kann sein über äh, WLW, also werliefert was.de, Lieferanten.de, Industry Stock oder Europages. Wir können mal ganz kurz auf WLW.de einfach gehen. So sieht das Ganze aus. Hier kannst du dann einfach nach deinem Produkt suchen, wie gesagt. Aber auch da ist es so, dass äh, ja, du in den wenigsten Fällen wirklich sehr, sehr gute Produkte aus Deutschland oder ähm, aus Europa findest. Der Großteil kommt definitiv aus Asien, aber du kannst trotzdem jedes Mal einfach kurz hier schauen, ob jetzt hier vielleicht ähm, ja, interessante Artikel da sind. Pizzaschaufeln oder Pizzaschieber werden jetzt hier auch vielleicht gar nicht angeboten gerade. Genau, so viel kurz zu dem Thema der Hersteller, wo du die findest und äh, ja, wie du da letztendlich die Anlaufstellen hast. Und hier haben wir mal ganz kurz eine Nachricht, die du einfach an deinen Hersteller schicken kannst, um direkt ein seriöses Auftreten zu haben. Und auch ja, nicht zu zeigen, dass du jetzt ein vollkommener Anfänger gerade bist. Vielleicht bist du auch einer, das ist kein Problem. Hiermit ähm, nimmst du da äh, ihm sagen, ein bisschen die Luft aus den Segeln, dass er nicht direkt merkt, dass du eigentlich noch nicht so tief im Thema drin bist. Das ist aber auch kein Problem, du wächst auch mit dem Prozess. Und hier schreiben wir einfach, hey, good day my friend, I'm glad to get to know you and hope you're uh, fine so far. My name is... Max Mustermann, and I'm the head of the sourcing and product management department of our German company. Das heißt, du stellst dich schon vor, wirklich als Einkaufsleiter von unserem oder Entwicklungsleiter von unserer deutschen Firma. At the moment we are looking for new products to enlarge our product sortiment on the German market. Das heißt, wir haben schon einige auf dem Markt. Wir sind nach der Suche nach weiteren Produkten, die wir in Deutschland verkaufen können. Our company is specialized on ähm, Pizza-Produkten. And we would like to add a pizza shovel, like a pizza schaufel, just like you're offering it. Wir sagen das so, dass wir letztendlich auch sehen, okay, hey, du hast schon eigentlich mehr oder weniger das richtige Produkt. Das könnte doch ein guter Fit sein, oder? Könnte doch gut passen. Und so far your product looks already quite good. Wir sagen dann halt danach noch, dass wir noch ein paar Verbesserungen auch wirklich vornehmen. Attached, you can find our inquiry sheet with all necessary requirements. We need the product to come with dass wir noch ein ähm, ja, Sheet anhängen, wo wir noch alle notwendigen Verbesserungen etc. mit anhängen und alle notwendigen Vorschläge, die eingehalten werden müssen wirklich. Und dann sagen wir ihm noch, dass er das bitte einmal checken soll. Also, kindly check the sheet in detail and come back to me with uh, some feedback. If you're able to supply this product to us, it would be great if you could send me the quotation with your reply based on the information in the inquiry sheet. Das heißt, es wäre super, wenn du uns ein Feedback geben könntest mit einem ungefähren Angebot, auch mit den Thematiken dann aus dem Inquiry-Sheet, wo wir dann auch erstmal abfragen, okay, was sind denn dort die Lieferzeiten, wie, was ist die Mindestbestellmenge, die du hast, was ist denn letztendlich auch ja, da die ganzen Materialien, die du verwendest und co kannst du diese und jene Anpassung vornehmen noch? Und genauso schauen wir uns das Ganze einfach einmal an und haben dann hier wirklich einen sehr, sehr guten Überblick von dem Hersteller. If you have any further questions on our inquiry or requirements, then just uh, please feel free to ask. Best regards, bla bla bla, dein Name und dann ähm, schickst du das Ganze einfach ab. Kannst auch ein Dokument erstellen mit deinen Anforderungen, falls du irgendwelche besonderen Anforderungen hast. Und dann wirst du hier sehen, hey, manche werden dir antworten, manche werden dir ganz, ganz vage oder auch vielleicht äh, kurz nebenbei antworten, die können wir direkt aussortieren. Hersteller, die dir ja gar nicht antworten, sortieren wir natürlich auch aus. Wir wollen wirklich eine sehr, sehr saubere, solide Kommunikation auch wirklich hier haben. Und dann wird sich schon relativ schnell rauskristallisieren, hey, wer ist denn vielleicht ein guter Hersteller für dein Produkt jetzt auch? Und so ist das Ganze mit der Herstellerkommunikation. Wenn wir jetzt aber schon bei dem Verbessern sind, dann können wir auch darüber sprechen, wie du dich von der Konkurrenz absetzen kannst. Denn um wirklich mit einem neuen Produkt eine sehr, sehr, sehr hohe Erfolgschancen zu haben, musst du einfach etwas besser machen als die Konkurrenz. Und hier hast du drei Dinge oder drei Wege, die dir zur Verfügung stehen. Das erste ist die Produktverbesserung selber. Dann geht es um den dominierenden Markenauftritt und letztendlich einen optimierten Produktaufbau. Das heißt, worüber äh, sprechen wir hier? Wir haben bei der Produktverbesserung irgendwie die Möglichkeit zu schauen, okay, wenn wir jetzt die Pizzaschaufel machen, dann können wir vielleicht einen optimierten Griff machen. Wir können vielleicht einen längeren Griff machen, dass es nicht so ähm, heiß wird, wenn man die Pizza raus oder reinholt. Wir können vielleicht eine Beschichtung auf das Aluminium drauf machen, dass das, der Pizzateig nicht festklebt. Was auch immer, das wäre was, wo wir das Produkt selber verbessern. Das muss nicht immer notwendig sein, es kann aber immer nice to have als Add-on da wirklich dienen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du einfach das Ganze ein bisschen marketingtechnisch besser gestaltest. Das heißt, bessere Bilder, eine schönere Verpackung. Das haben wir eben gesehen. Einer hatte eine schöne Verpackung, der andere hatte nur den Pizza Schieber selber. wir sehen, okay, das macht schon einiges, einiges da aus, wirklich da auch herauszustechen. Oder halt einfach der ja, optimierte Produktaufbau, wo wir auch schauen können, okay, ist es das Produkt selber, was auf der einen Seite gut ist, vielleicht können wir noch irgendwas damit hinzugeben etc. und ja, generell dafür sorgen, dass der Kunde einfach das beste Kauferlebnis im Endeffekt hat und das beste, ähm, das beste Set letztendlich das beste ähm, generell für sein Geld bekommt, wo wir ähm, ja, vielleicht nicht das Produkt selber wirklich verbessern müssen, aber einfach unser äh, Angebot, das, der Aufbau vom Angebot, den einfach ein bisschen ja, hervorheben. Und letztendlich geht es einfach darum, den größtmöglichen Mehrwert dem Kunden zu bieten, entweder mit dem Produkt selber oder mit dem Kauferlebnis, das sagt, hey, ich habe eine schöne Verpackung, ich habe ein super Marketing, ich kaufe was hochwertiges und das erhöht den wahrgenommenen Wert für mich auch. Das heißt letztendlich geht es darum, dem Kunden einfach den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Das kann entweder mit dem Produkt selber sein, dass wir Verbesserungen am Produkt oder am Angebot, am Set, am Aufbau vornehmen oder aber auch durch das gesteigerte und verbesserte Kauferlebnis. Das kann sein, dass er wirklich eine schöne Verpackung hat, wer hat schöne Bilder. Er hat wirklich einen hohen, wahrgenommenen Wert des Produktes und kauft es gerne und weiß, hey, ich kriege einen hochwertigen Artikel, ich freue mich darauf. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, was der Kunde mitkauft in dem Sinne, wo er aber auch gerne für Geld ausgibt, dass er wirklich ein sehr, sehr schönes Kauferlebnis äh, Kauf hat. Und jetzt können wir uns nochmal die Arten von USPs, also von Unique Selling Points, wirklich ein bisschen mehr im Detail anschauen. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite die Bundles, die wir angesprochen haben, dass wir vielleicht... Zum Pizzaschieber noch ein Pizzamesser dazulegen oder einen Pizzaroller oder was auch immer und Produkte zueinander packen, die auch wirklich Sinn ergeben und auch dem Kunden einen Mehrwert wirklich schaffen. lassen. Das heißt, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist generell durch den Marketingauftritt, den wir vor allem durch hochwertige Verpackungen erschaffen können. Das heißt, wenn die ganze Konkurrenz keine Verpackung hat, können wir eine nehmen können die auf dem ersten Startbild in Szene setzen, was meistens auch noch dann für uns von Vorteil ist, weil wirklich mehr Kunden überhaupt aufmerksam auf unser Produkt werden, weil die Verpackung heraussticht. Das Ganze bezieht sich aber auch auf das gesamte, gesamte Marketing. Dann Thema Zertifikate, was wir machen können. Wenn wir die einzige Pizzaschaufel haben, die vielleicht jetzt TÜV geprüft ist oder ja, in, in der Hinsicht einfach raussticht. Und wenn wir irgendwelche ähm, Cremes verkaufen wollen oder Produkte, die mit der Haut in Berührung kommen und wir haben Zertifikate, die nicht notwendig sind, aber die einfach als Werbemittel dienen können, wie zum Beispiel das Dermatest-Zertifikat, dass wir sagen, hey, unser, unser Produkt ist wirklich schon für die Haut und nachweislich getestet, dann ist es auch meistens ein Vorteil. Und da ist es so, dass du an dem Produkt selber überhaupt gar nichts verändern musst, aber du hast noch Zertifikate als Aushängeschild, die sozusagen dein Produkt wieder von der Konkurrenz auch da abheben. Und dann auch der Herstellungsort, ob es made in Europe, made in Germany, made in wherever ist, was jetzt vielleicht nicht gerade China ist, ist natürlich ähm, ja, da auch immer oftmals eher ein bisschen äh, höher wahrgenommen vom Wert und dann natürlich das Produktdesign. Das heißt, wenn wir jetzt letztendlich äh, den Pizzaschieber auf den Markt bringen und ihn ein bisschen anpassen, dass wir vielleicht ein intelligenteres Design haben, wo wir sagen, okay, wir haben ähm, vielleicht ja, diesen längeren Schaft oder wir haben letztendlich ähm, anstelle von einem aluminiumfarbenen ähm, vorne sozusagen das ganze aus schwarz gemacht etc dann kann das ganze letztendlich auch sich weiter von der konkurrenz auch absetzen das heißt das sind sozusagen die arten von usps die du dir einfach mal durchdenken kannst wo du schauen kannst okay kann ich davon irgendwas anwenden vielleicht auch mehrere dinge miteinander kombinieren und dann bist du wirklich schon sehr sehr gut aufgestellt dann geht es mal damit weiter dass wir jetzt direkt mal darüber sprechen wie du auch dein produkt wirklich richtig präsentierst denn letztendlich geht das ganze mit deinem individuellen markennamen los und du musst für den Start dir auf jeden Fall auch einen Markennamen auswählen, der zu deinem Produkt passt. Und das heißt, der Markenname sollte nicht zu lang sein und auch wirklich sehr gut klingen. Und auch dazu wirklich einfach zu schreiben sein. Das heißt, du solltest jetzt vielleicht nicht einen Markennamen wählen wie jetzt Husqvarna, die Motorradmarke, sondern eher wie jetzt hier rechts Danone, Unilever, Road. Das sind alles kurze, knappe Worte mit ein paar Silben wirklich nur, die da ähm, ja auch sehr einprägsam sind. Und wo man auch vielleicht passendes Logo zu erstellen kann. Ich meine, bei Unilever ist es jetzt passend, bei Road ist es das, der Markenname selber, bei Danone ist es halt einfach ja, von den ähm, Buchstaben her so, dass es sehr sehr schön aussieht einfach alles groß zu schreiben da man sich dann nicht wirklich viel Gedanken zu machen muss weil es eigentlich sehr universell ist und letztendlich bei den Markennamen hast du zwei Möglichkeiten das Ganze kann produktbezogen sein dass du sagst hey ich verkaufe jetzt Gartenartikel ich habe jetzt ähm, Gardens Best als meinen Markennamen oder du lässt das Ganze einfach universell wie jetzt hier rechts bei den drei Beispielen auch Danone Unilever oder Road die könnten alles verkaufen das könnten also Unilever könnte auch eine Gartenmarke sein Unilever könnte auch Lampen verkaufen etc. nur vom Namen her. Deswegen für dich ist es wahrscheinlich am einfachsten, wenn du hergehst und wirklich was universelles wählst und sagst, hey, ich nehme was, wo ich mehrere Produkte drunter anbieten kann nachher. Dann muss ich die Marke auch nur einmal anmelden und dann hat sich das Ganze erstmal. Und später, wenn du eine Marke aufbauen möchtest, dann kannst du da gezielt reingehen. Für den Start ist es so universell betrachtet aber erstmal meistens sinnvoller. Dann sprechen wir mal über das ultimative Verpackungsdesign. Nachdem du wirklich auch einen Markennamen und auch ein Logo erstellt hast, geht es dann auch darum, das Verpackungsdesign erstellen zu lassen. Wie wir das Logo und Verpackungsdesign erstellen, schauen wir uns gleich mal an. Hier ist es so, dass das Packaging-Design wirklich auffallend sein sollte. Sollte nicht zu viel Weiß beinhalten. Ist eigentlich relativ verständlich, weil die Amazon-Hintergrundseite ist weiß. Und wenn dann deine Verpackung auch weiß ist, dann verschwindet das Ganze so ein bisschen im Hintergrund und sticht nicht so sehr hinaus. Dann sollte es auch zur Zielgruppe passen, also wenn du irgendwelche, ähm, ja, vielleicht äh, Männerprodukte hast, dann sollten die vielleicht nicht pink sein unbedingt, deswegen da natürlich einfach mal für dich nachdenken, hey, was ist denn wirklich Zielgruppen ansprechend? und du erhältst vom Supplier letztendlich auch eine Stanzenvorlage, die du dann auch deinem Designer, deiner Wahl wirklich mitgeben kannst und da dann einfach auch, ja, ihm sagen kannst, hey, so sieht das Ganze aus, das sind die Dimensionen, da hat er alles und dann wird der Designer da wirklich alles richtig drauf zaubern können. Und letztendlich ist es auch abhängig davon, welches Produkt du verkaufst, natürlich, dass du noch ein paar Richtlinien beachten hast und ähm, ja, die schauen wir uns dann aber auch noch an wenn wir über das Packaging Design ein bisschen mehr in Detail sprechen. An sich kann das Ganze natürlich so aussehen, dass du mal siehst, okay, was ist denn mit dem Packaging-Design gemeint, wenn es dann fertig ist. Es kann auch die Verpackung sein, die wir eben vom Pizzaschieber gesehen haben. Und wenn das Ganze aufgefächert ist, dann bekommst du so eine Datei wie hier in ganz weiß mit diesen roten Linien, die du hier zwischen siehst oder auch schwarzen Linien teilweise. Und die nimmst du dann und die schickst du dann deinem Designer zum Beispiel. Das ist dieser Die-Card oder Vector File sozusagen. Und bei den Anlaufstellen ist es so, dass du hier letztendlich einfach das Ganze zum Beispiel über Fiverr machen kannst. Das heißt, wir können uns das Ganze einmal ganz kurz anschauen. Du kannst hier auf Fiverr gehen. Du kannst hier dann äh, sagen, okay, ich möchte jetzt mein Logo erstellen lassen oder mein Packaging Design und siehst dann, okay, so sieht das Ganze hier aus. Hast hier das Ganze von 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro und kannst hier einfach drauf gehen und sehen, okay, wen, wenn ich denn ansprechend erstmal. Okay, das hier finde ich jetzt vielleicht ganz ansprechend oder das hier finde ich auch ganz ansprechend, kann dann mal drauf gehen und dann ähm, könnte man sagen, okay, das ist irgendwie die Art und Weise, die ich es auch haben möchte und das könnte ich mir dann einfach einmal vorstellen, könnte diese Person dann hier kontaktieren, weiß, okay, ich habe hier ein Logo-Konzept mit äh, JPEG und PNG-Files und, und, und und und dann äh, habe ich unlimitierte Revisionen, auf, das, auf die du achten solltest und innerhalb von drei Tagen dein fertiges Logo für 20 Euro. Ist natürlich hier äh, ja auch sehr, sehr attraktiv. Das heißt, das Ganze kannst du dann zum Beispiel auf äh, Fiber machen. Du kannst es aber auch auf 99 Designs machen. Wie gesagt, hier können wir einmal kurz drauf gehen. Und hier hast du ein bisschen höher das Ganze gestochen. Das heißt, wir haben hier verschiedene Kategorien, wo wir ähm, ja, entweder unser Logo erstellen können, aber letztendlich auch unsere Verpackungsdesigns. Das heißt, da sehen wir hier alles, was wirklich machbar ist. Noch mehrere Dinge wie Landingpages und Co., aber wir brauchen hier wirklich nur unser Logo und unsere Verpackung hier. Und hier können wir dann auch, wie gesagt, ja, das Ganze sehr, sehr hochwertig ausfüllen. Einfach diesen Schritt-für-Schritt-Plan hier einmal durchlaufen. Das ist wirklich meistens selbsterklärend und dann einfach auswählen, okay. Ähm, welche Farben wollen wir haben, welche Ansprache, welches Design und Co. Das ist alles da ähm, definitiv sehr, sehr simpel, einfach einfügbar, wo wir hier genau einfach alle Informationen, die wir haben, einfügen. Und dann bist du eigentlich auch ziemlich sicher, dass du ein sehr, sehr gutes Produktdesign hier bekommst oder auch ein Produktlogo dann letztendlich. Und die dritte Anlaufstelle, die ähm, ich dir auch empfehlen kann, ist Whiteberry Marketing, die findest du letztendlich auch alle in der Videobeschreibung, also Fiverr, 99 Designs, als auch Whiteberry, letztendlich, das ist auch äh, ja, noch eine Amazon-Agentur mit von uns, wo äh, du auch ja, Logos, Verpackungen etc. alles bekommen kannst und du hier letztendlich auch einfach mal kontaktieren kannst und dann ähm, ja, auch da das ganze Amazon-Marketing deiner Wahl drüber beziehen kannst. Das heißt, das sind die Anlaufstellen, die du da wirklich nehmen kannst für Logo, und Verpackung, dann musst du einfach nur die Sachen hinschicken und dann einmal dafür dich entscheiden, mit wem du da zusammenarbeiten möchtest. Und wenn wir das Ganze einmal gemacht haben, dann haben wir unser Logo, unser Packaging, haben das Marketingtechnische eigentlich erstmal durch. Der Markenname steht natürlich dann auch und jetzt geht es darum, wirklich die letzten Vorkehrungen für die Bestellauslösung zu treffen. Und hier ist es so, dass wir erstmal eine Sample-Bestellung haben. Das heißt, bevor du dich wirklich für einen finalen Hersteller entscheidest, musst du wirklich einmal sicherstellen, dass die Qualität deines Produktes passt. Das heißt, du kannst von den letzten drei, vier, fünf Herstellern, die noch in der engeren Auswahl sind, einfach Samples bestellen. Und hier ist es so, dass ja, alles andere trotzdem passen kann. Der Preis kann passen, die Kommunikation kann passen. Letztendlich führt um den finalen Check, den du einmal in der Hand hältst, äh, ja, keinen Weg drumherum. Deswegen sollst du dir hier definitiv Samples einmal zukommen lassen. Und wenn du dann das Sample dir hast zukommen lassen, wenn du weißt, hey, okay, das ist mit Abstand die beste Qualität, Qualität ist wirklich das A und O hier, das ist für die Langfristigkeit enorm wichtig, dann kannst du sagen, okay, für den Hersteller XYZ entscheide ich mich jetzt und für diesen Hersteller möchte ich jetzt auch wirklich äh, gehen. Dann fragst du dich natürlich, okay, wie viele Einheiten sollst du denn überhaupt bestellen? Erstmal musst du dir dafür ähm, dir anschauen, okay, was ist dein Budget, was du zur Verfügung hast gerade? Dann musst du auch schauen, okay, wie viel verkauft denn die Konkurrenz? Das heißt angenommen, der Bestseller verkauft 1000 Sales, der zweite verkauft 800, der dritte verkauft, verkauft 700 etc. Und das geht runter bis auf 400, 200 äh, Verkäufe im Monat irgendwo. Dann gehen wir her und wir nehmen ca. 60-80% bis Prozent der Verkäufe von der Konkurrenz. Und das Ganze würde dann in dem, in dem Fall vielleicht... 600, ähm, 700 sein, vielleicht aber auch äh, 500, je nachdem wie teuer das Ganze ist, wie stark die Konkurrenz ist und wir gehen dann hierher nehmen ungefähr 60 bis 80 Prozent der, der monatlichen Verkäufe von der Konkurrenz und rechnen das Ganze hoch auf unsere Vorlaufzeit. Vielleicht zweieinhalb bis drei Monate Vorlaufzeit, bis das Ganze dann wirklich auch, wenn du das heute jetzt aufgeben würdest, in Deutschland dann ankommt oder im Amazon-Lager auch ankommt. Und diesen Zeitraum überbrückst du dann, um wirklich dann herzugehen, sodass du äh, ja, genügend Ware hast, nicht direkt aus Stock gehst und noch ähm, genügend Zeit hast, wenn die Ware in Deutschland ist und wenn die Ware sich verkauft, dass du dann auch rechtzeitig wieder nachbestellen musst. Das heißt, es eine Faustformel, die erste Bestellung wird meistens immer eine gute, eine, gute, eine gute Annahme sein, weil du nie genau wissen wirst, wie gut du dich jetzt verkaufen möchtest, äh, wirst im Endeffekt. Aber danach hast du dann bessere, reelle Zahlen, wo du dann hergehen kannst und aus diesen Zahlen dann wirklich entscheiden kannst, okay, ich ähm, weiß jetzt genau, wie viel ich nachbestellen muss, etc. Aber als Anhaltspunkt dient dir das wirklich sehr, sehr gut hier. Und letztendlich schauen wir uns auch nochmal einen anderen Punkt an und zwar ist das die genaue Margenberechnung, die wir natürlich auch machen, bevor wir wirklich unser Produkt letztendlich ähm, ja, bestellen, denn wir müssen ja sicher gehen, dass wir hier auch wirklich ja, äh, viel Marge und auch Gewinn mit diesem Produkt machen. Und wir haben uns ja eben schon auch Helium 10 mal bei der Produktsuche angeschaut. Letztendlich kann Helium 10 aber mehr als nur die Produktsuche, sondern zum Beispiel haben wir hier auch einen integrierten Margenrechner, den wir uns jetzt einfach einmal anschauen. Das heißt, da gehe ich nochmal kurz auf Amazon zurück. Ich schließe das alles hier einmal, dass wir hier wirklich ein bisschen mehr Fokus in Google haben. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hier drauf und ich kann gerne bei whisky von mir aus mal bleiben. Und ich habe jetzt vielleicht diese Whisky-Steine hier und ich weiß, okay, ich gehe hier oben wieder drauf und klicke nicht auf äh, Produkt äh, Research, sondern auf Profitability Calculator und hier gehe ich drauf und das folgende Fenster öffnet sich. Und jetzt habe ich hier schon von Amazon die Maße automatisch eingetragen. Das heißt, ich habe 13,2 11 und 4 cm habe ähm, 420 Gramm. Das sind alles Dinge, die Amazon automatisch sich hier äh, oder Helium 10 sich aus Amazon gezogen hat. Wir sagen, wir haben ungefähr Lagerbestand für drei Monate. Müssen jetzt schauen, okay, was kostet uns das Ganze denn? Das heißt, wir könnten jetzt mal auf Alibaba gehen und einfach Whisky Steine einmal eingeben. Hier kommen wieder extrem viele Pop-ups: Whisky Steine, Whisky Stones sind es dann natürlich. Und hier sehen wir jetzt, okay, das Ganze kostet mit Gläsern irgendwie hier 4 Dollar, aber wir wollen keine Gläser haben. Wir wollen letztendlich, ähm, ja hier bis 7,50 Dollar das Set oder was wollen wir denn genau haben? So hier 2,90 bis 4,90 Dollar machen wir einfach mal 3,50 Dollar oder so oder 3,50 Euro von mir. Es ist sogar noch mehr als 3,50 Dollar. Ähm, rechnen wir ein bisschen schlechter. Angenommen, das wäre jetzt der Preis, dann haben wir ähm, die Frachtkosten. Es ist lokal, das kann so also bleiben. Wir haben 15% Fee hier, passt auch alles soweit. Und in so einem Fall jetzt, wenn wir das Produkt wirklich für ähm, ja, unsere 3,50 Euro einkaufen würden, mit letztendlich auch noch 19% Umsatzsteuer äh, etc., dann hätten wir hier einen Gewinn von 5,68 Euro und eine Marge von fast 40%, was sehr, sehr hoch ist, sehr, sehr viel ist. Kann auch sein, dass es ein bisschen teurer ist, selbst wenn das Ganze jetzt hier mit allen drum und dran 4 Euro kostet, haben wir immer noch 36% Marge und hier ähm, ja, können wir dann sehen, okay, alles klar, das Ganze lohnt sich. Wir haben die Faktoren hier ähm, berücksichtigt, wie gesagt. Und können dann hier durch diesen Profitability Calculator ganz einfach herausfinden, was wir letztendlich für eine Marge im Endeffekt haben werden. Und so sieht das Ganze aus. Das ist einfach, wie gesagt, von Helium C mit drin und gibt dir schon mal einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt, um herauszufinden, hey, lohnt sich das Ganze dann überhaupt? Weil wenn das Ganze dir jetzt hier vielleicht für... 12 Dollar angeboten werde, äh, würde dann oder Euro, dann würdest du wissen, okay, lohnt es natürlich überhaupt nicht. Aber so wie wir es haben, macht es da schon durchaus ähm, Sinn. Und ist es ist äh, ja, für dich interessant, die Nische genauer anzuschauen, tiefer einzutauchen und dann zu sagen, hey, komm, äh, passt soweit alles. Genau, das zum Thema Margenberechnung. Mar Mar Mar Jetzt kommen wir nochmal zu den Barcodes selber. Das heißt, du hast wahrscheinlich schon mal auf jedem Produkt unten so einen Barcode gesehen, Du siehst ja, äh, diesen kleinen Strichcode einfach, der immer auch im Supermarkt gescannt wird, den brauchen wir auch für jeden unserer Produkte, um da einfach letztendlich äh, ja diese Universellheit reinzubringen, dass wir ein Produkt haben, was kein anderer verkauft sozusagen und was auch äh, dem Amazon-System oder jedem Shopsystem einfach signalisiert, hey, das ist unser Produkt, wenn das in Amazon verkauft wird oder im Amazon-Lager verschickt wird, wird es gescannt und der Lagerbestand, den du hast, der reduziert es dann um diese eine Einheit. Und das Ganze ähm, bekommst du von GS1 und da kannst du dir das GS1 Starter-Paket holen. Das heißt, da kannst du einfach auf GS1 oder GS1 gehen, kannst dann hier auf GS1 Germany klicken und dann hier einfach äh, ja, zum Beispiel auf ähm, ERN, GTIN und Barcode gehen und dann zum Beispiel dir Smart Starter 1 holen und dann hast du wirklich äh, eine einzige ähm, ERN, die du dir hier holen kannst und die kannst du dann hier einfach kaufen und dann hast du wirklich eine ERN oder du kannst auch hergehen und sagen, du holst hier Smart Starter 10. Das ähm, ja, kostet dich 55 Euro im Jahr. Die eine ist dann noch günstiger wirklich. Und die hast du dann hier, wie gesagt. Dann bekommst du die Barcodes und die Barcodes die kannst du dann wirklich auch deinem Designer mitgeben und der bekommt dann letztendlich hier unten das Ganze einfach mit und kann das auf das Produkt dann dementsprechend auch anbringen, wie du es hier unten da auch siehst. Und dann sind wir noch nicht ganz durch, es geht noch um die Absicherung mit deinem PO-Agreement. Ein PO-Agreement ist sozusagen ein Mini-Vertrag, den du mit dem Hersteller schließt, also ein Purchase-Order-Agreement, wo du wirklich von der Lead-Time, also von der Zeit, die er produzieren darf, wie lange er brauchen darf zur Produktion bis hin zur Qualität und der Inspektion wirklich alles einmal auflistest, wo du sagst, okay, es müssen sechs Whiskysteine sein, die müssen in der Box kommen, die müssen 30 Tage nur dauern oder 15 Tage dauern zur Produktion, die müssen XYZ einhalten. Und da kannst du einfach alles mit ihm einmal festhalten ähm, und dann bist du nochmal doppelt abgesichert. Denn da kannst du auch Themen reinschreiben, wie hey, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, 10 Tage Verzug hast und 40 Tage brauchst anstelle von 30, dann kriege ich 5% Nachlass auf meine Bestellung oder was auch immer, kannst du individuell mit ihm aushandeln. Dazu natürlich die Alibaba Trade Assurance, das heißt, hier musst du dann dich absichern durch die Versicherung von Alibaba. Das heißt, sollte irgendwas nicht passen, irgendwas nicht stimmen, dann bist du hier bestens abgesichert und kannst auf die Trade Assurance und auch auf dein PO-Agreement zurückgreifen. Und dann der dritte Punkt, Geldtransfer ins Ausland. Hier solltest du dich sorgfältig um die oben genannten Punkte, Punkte kümmern. Und dann solltest du auch auf, nur auf ein offizielles Bankkonto von deinem Hersteller überweisen. Und dann kannst du wirklich ruhigen äh, Gewissens die Zahlung um ins Ausland tätigen. Da passiert äh, eigentlich äh, nie was, wenn du die Punkte so einhältst. Wie gesagt, wir haben tausende Überweisungen schon gemacht. Hat jedes Mal einwandfrei geklappt. Aber natürlich solltest du nicht blind einfach irgendwo hinüberweisen, sondern dich auch richtig absichern. Genau, das zum Thema des PO-Agreements jetzt musst du noch einen Amazon Seller Central Account eröffnen. Dazu kannst du einfach auf sellercentral.amazon.de gehen. Das siehst du ja auch. Dich dort anmelden, dort registrieren und dann deinen Account ähm, ja, letztendlich einmal aufmachen und dann hast du das Ganze einmal äh, ja, so vorliegen, kannst es einrichten, brauchst ein paar äh, Dokumente dafür, einmal eine Steuernummer, Umsatzsteueridentifikationsnummer von deinem Unternehmen, die bekommst du vom Finanzamt sowie die Paragraph 22 f Bescheinigung bekommst du auch von deinem Finanzamt und Rechtstexte wie zum Beispiel AGB, Impressum etc. Das musst du dann alles einmal einfügen in den Seller Central Account dann ist dieser auch soweit erstmal ready to go und jetzt ist dann ähm, der nächste Schritt, dass deine Ware auf dem Weg zu Amazon ist. Und wie kommt sie dahin? Natürlich vom Produzenten wird sie importiert und dann zu Amazon geschickt. Und um für den Import wirklich bestens vorbereitet zu sein, solltest du auch einige Dokumente immer zur Hand haben und auch vorlegen können und das sind an sich eigentlich vier. Das heißt, die erste das erste Dokument ist die Packliste, wo dann alle Informationen über Größe, Gewicht, Volumen etc. vorhanden sind. Die kannst du einfach deinem Logistiker geben, dass er dann auch basierend darauf natürlich dir das Angebot für die Logistikpreise machen kann. Dann die Commercial Invoice, das heißt die richtige Handelsrechnung für den Zoll. Die brauchst du natürlich auch, dass du da auch wirklich alles richtig abführst. Dann die Zolltarifnummer die auch, wie gesagt, relevant für die Festlegung vom Zollsatz ist und die eori nummer die wir ganz am Anfang schon besprochen haben. Das heißt, die vier Dinge brauchst du und mehr auch nicht, der Großteil übernimmt eh der Logistiker für dich, das heißt, du musst ihm meistens die Dinge nur schicken und er kümmert sich dann um den Rest. Dann haben wir die Quality Inspection noch, das heißt, bevor das Ganze dann auch wirklich ähm, ja, verladen wird, zum Hafen gebracht wird, wo auch immer, machen wir noch eine Qualitätsinspektion, das heißt, hier haben wir dann wirklich das Ganze so gestaltet, dass wir das Ganze immer ein paar Tage vor Ende der Bestellung machen oder vor Fertigstellung der finalen Ware, weil wir hier keine Zeit verlieren. Und dann wird einfach ja, stichprobenartig gecheckt, ob deine Produkte so passen und dann kannst du dir auch sicher gehen, dass du die Ware auch wirklich bekommst, die du auch bestellt hast. Und hier solltest du auch einen verlässlichen Partner wirklich nutzen, der präzise und gewissenhaft arbeitet und auch weiß, worauf es da zu achten gibt. Und wenn es wirklich irgendwelche kleinen Makel gibt, dann kannst du die auch natürlich ausbessern lassen und dann sollst du auch dafür sorgen, dass der Hersteller ähm, diese oder jene Punkte wirklich noch einmal nachbessert, falls wie gesagt Mängel auftreten. Genau und dann haben wir die Qualitätsinspektion auch abgeschlossen und jetzt kann eigentlich das Ganze losgehen, jetzt kann das Ganze importiert werden. Und was gibt es ähm, zum Thema Import zu wissen? Letztendlich gibt es ein paar Punkte rund um sogenannte inco -Terms. Das heißt, inco sind anerkannte Klauseln, die einfach die Übergabe der Waren zwischen dir und dem Hersteller regeln. Und hier ist es so, dass du selber regelst, einfach wer die Transportkosten zahlt, ob der Hersteller das zahlt und dafür die Produkte teurer sind oder ob du es zahlst und der Hersteller dafür dann eigentlich damit nichts zu tun hat. Letztendlich gibt es elf Incoterms, aber für uns sind nur zwei relevant. Einmal FOB und x -Works. FOB heißt Free On Board oder Freight On Board, wo letztendlich ähm, ja, der Hersteller dafür verantwortlich ist, dass die Ware bis aufs Schiff geladen wird. Und x -Works ist, dass du ähm, ja, einfach äh, sagen die Ware von dem Hersteller her abholen musst. Und das sind die beiden ähm, relevanten, über die du mit dem Hersteller sprechen kannst. In den meisten Fällen empfehlen wir hier aber, FOB durchzuführen. Und hier ist es so, dass du jetzt dich entscheiden musst, welchen Importweg du denn auch wirklich einschlägst, ob es über die Luftfracht, Zugfracht oder Schiffsfracht ist. Und hier in der Grafik kannst du noch sehen, wo die niedrigsten Kosten sind, die kürzesten Transportwege, die beste Erreichbarkeit und was auch am umweltfreundlichsten ist. An sich ist es so, dass du bei dem Schiff mit Abstand die niedrigsten Kosten hast, aber dafür letztendlich auch das Ganze ein bisschen länger dauert. Aber an sich macht das mit dem Schiff ohne dem Flugzeug am meisten Sinn. Wenn du Ware wirklich super schnell brauchst, dann kannst du das Flugzeug nehmen. An sich reicht aber das Schiff vollkommen aus und das Schiff ist meistens auch der gängige Weg, den wir dir hier empfehlen würden. Genau und der Inputprozess läuft so ab. Der Wareneingang ist sozusagen ganz links, das heißt die Warenfertigstellung, dann wird der LKW beladen. Dann ist einmal, äh, sozusagen in dem Exportland, das heißt in China zum Beispiel, kurz Zoll. Dort wird gecheckt, ob alles passt. Du bekommst aber eigentlich nie was von mit. Das äh, ist alles eigentlich immer relativ schnell durch. Und dann wird es zum Hafen gebracht. Dann wird es importiert. Wieder an den Hafen äh, gelangt es an. Dann das ist es im Importland beim Zoll. Wird auf der LKW geladen und dann zu dem äh, Lager geschickt, wo du es hinhaben möchtest. Zum Beispiel zu einem Amazon-Lager oder einem äh, Zwischenlager wo es für dich vielleicht noch günstiger ist als bei Amazon. Und so, dass du das Ganze einfach mal visualisierst und dir auch vorstellen kannst, wie das aussieht, falls du das noch nie gemacht hast. Und jetzt kommen wir auch schon zum Produktlaunch und dem Erzielen der ersten Verkäufe, denn wir haben jetzt die Ware wirklich ähm, ja, bestellt, wir haben den Qualitätscheck gemacht, wir haben die Ware importiert und die Ware ist jetzt bei Amazon eingebucht wirklich. Und jetzt geht es darum, wie wir wirklich die ersten Verkäufe auch generieren können. Und ganz wichtig für dich zu verstehen ist einfach, dass die Produktbilder wirklich maßgeblich für deinen Amazon-Erfolg verantwortlich sind. Das heißt, wir sprechen jetzt mal darüber, wie du deine Produktbilder aufbauen sollst, was das erste, zweite, dritte, etc. Bild sein soll. Und ähm, was du hier jeweils pro Bild beachten sollst. Das heißt, das erste Bild ist einfach das gesamte Set, was hier abgelichtet wird. Das heißt, wir haben die Verpackung, wir haben das Set, was der Kunde bekommt. Wir haben letztendlich einfach einmal als klare Übersicht all das, was er enthält oder erhält, wir haben auch einen weißen Hintergrund, das ist Pflicht hierbei. Bei dem rechten Bild siehst du, es ist es nicht mehr unbedingt Pflicht, da können wir andere Bilder nehmen. Aber beim ersten Bild muss auf jeden Fall der Hintergrund weiß sein und wir möchten möglichst die Aufmerksamkeit des Kunden auch auf uns ziehen. Deswegen sind hier bei dem Bild auch noch so kleine Splashes mit dabei, dass letztendlich da einfach das Ganze sehr hochwertig aussieht und der Kunde denkt, okay, was ist das jetzt, das äh, finde ich ein bisschen ansprechender, als jetzt vielleicht einfach nur irgendein klares Whisky-Glas zu haben, ein klares Cola-Glas, was auch immer, wo dann letztendlich ja, einfach nicht diese Spritzer rauskommen. Das heißt... Das solltest du auf dem ersten Bild abbilden. Beim zweiten Bild solltest du generell eigentlich die Maßangaben machen und den Lieferumfang definieren. Natürlich musst du immer schauen, okay, was ist für dein Produkt gerade jetzt wirklich noch relevanter? Sind jetzt die Maßangaben wirklich relevant oder der Lieferumfang oder nicht? Wenn du einen Fußball verkaufst, gibst du nicht als Lieferumfang einen Fußball an, das ist ganz klar. Aber hier haben wir zum Beispiel eine Zange, einen Samtbeutel und neun Whisky-Steine und die Box ist 13x10 cm groß. Deswegen wird das hier auch einfach so einmal angegeben. Dann haben wir Bild 3 bis 5, also 3, 4 und 5, die dann meistens zur USP-Kommunikation. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel eine handgeschliffene Klinge, japanischer rostfreier Stahl und eine Justierbarkeit, dass die ähm, Schere da ein bisschen justierbar ist. Das heißt, das sind Möglichkeiten, die du hier eingeben, äh, einfügen kannst. Dann hättest du noch Bild 4 und Bild 5 auch, wo du einfach die Vorteile von deinem Produkt rausstellst. Und Bild 6 und 7 sind dann Lifestyle-Bilder, wenn du jetzt eine Brotbox, Brotdose hast, wie das Ganze wirklich in Anwendung ist, dass Kunden wirklich Emotionen aufgreifen können und wissen, okay, wenn ich jetzt morgens irgendwie ähm, das frische Brot aus der Brotdose hole und das dann schön schneide, dann habe ich wirklich ein wunderbares Erlebnis und genau das wollen wir vermitteln, genau das wollen wir den Kunden hier wirklich mit an die Hand geben. Und so haben wir dann den Aufbau unserer Bilder wirklich, auf das müssen wir achten und daran kannst du dich auch gerne orientieren, wenn du deinem Fotografen sagst, hey, bitte ähm, gestalte die Bilder so und so für mich. Wichtig bei den Bildern selber, um die auch mal die Relevanz von den Bildern zu verdeutlichen, ist vielleicht dieses Schaubild hier. Denn an sich sind hochwertige Produktbilder wirklich der Beginn von einer positiven Aufwärtsspirale auf Amazon. Denn letztendlich ist es so, dass online natürlich keine Möglichkeit vorhanden ist, das Produkt irgendwie in den Händen zu halten, haptisch anzufassen. Aus dem Grund haben wir eigentlich einen kleinen Nachteil, dass wir das Ganze äh, mit Fotos einfach nur darstellen können. Aber diesen Nachteil können wir zu unserem Vorteil wenden, weil wir das Produkt natürlich im allerbesten Licht darstellen können. Ganz klar. Das heißt, wir können hier und da mal Flusen wegmachen, wir können das Ganze wirklich sehr perfekt darstellen, wir können schönen Schatten runterlegen etc. Und das sorgt dann dafür, dass wir hier sehr, sehr ansprechend wirken können. Und was für eine Auswirkung das hat, die siehst du hier unten. Denn wir haben ein ideales Startbild, auf das der Kunde zuerst draufklickt und ideale Zusatzbilder. Wenn der Kunde auf das Startbild klickt, dann haben wir eine sogenannte gesteigerte Click-Through-Rate. Das heißt, wie viele Leute scrollen durch Amazon und wie viele klicken dann davon auch auf mein Produkt, um mein Produkt zu kaufen. Und letztendlich sorgen die Zusatzbilder und das Startbild selber auch für eine höhere Conversion-Rate. Das heißt wenn ich auf Amazon bin und ähm, vielleicht 100 Leute auf mein Listing, auf mein Produkt klicken, wie viel davon kaufen das? Letztendlich ähm, kann die Zahlen hier so bei 20 bis 30 durchaus liegen, wohingegen sie für dich zur Info mal bei einem online shop vielleicht bei 1 bis 3 liegen würde. Und das liegt daran, dass Amazon einfach so viel mehr Vertrauen hat. Und hier ist es so, dass die Bilder wirklich dafür sorgen, dass wir eine höhere Click-Through-Rate haben und eine höhere Conversion-Rate. Und je höher die beiden Sachen sind, und je mehr Verkäufe wir erzielen, desto besser ist auch unser Ranking. Das heißt, wir werden wieder weiter oben angezeigt. Dadurch, dass wir weiter oben angezeigt werden, haben wir wieder eine höhere, Sicht höhere Sichtbarkeit. Also mehr Leute sehen uns wieder. Und dadurch, dass uns mehr Leute sehen, haben wir wieder mehr Leute, die auch darauf klicken. Und dann auch dadurch wird natürlich mehr Umsatz generiert. Und dieser Pfeil könnte jetzt hier eigentlich wieder weitergehen und zurückführen zum besseren Ranking. Und dann haben wir diese Aufwärtsspirale hier wieder so direkt von vorne losgehend. Und das ist wirklich die Relevanz von optimalen Produktbildern. Die sind da definitiv ganz, ganz wichtig. Genau. Und dann sprechen wir jetzt mal den Aufbau eines perfekten Listings an. Was sind die Komponenten eines Listings? Was ähm, hat es damit eigentlich auf sich? Der erste Punkt ist ähm, natürlich die Bilder. Die siehst du da oben links. Hier haben wir jetzt kein sonderlich ansprechendes Startbild. Aber da oben links sind im Listing dann die Bilder. Dann haben wir hier oben den Titel. Hier die Bullet Points und rechts dann die Beschreibung, die findet sich, äh, befindet sich normalerweise natürlich etwas unterhalb der Bullet Points, wie wir eben auch schon gesehen haben. Und bei dem Aufbau des Listings ist es so, dass wir eine klare Reihenfolge haben, der wir nachgehen müssen. Das heißt, das erste, was wir machen, ist, dass wir uns die richtigen Suchbegriffe raussuchen. Das heißt, wir schauen, hey, wenn ich eine Yogamatte verkaufe, wonach suchen Leute denn nach Yogamatte, nach Fitnessmatte etc. Und die ganzen Keywords suche ich raus. Dann erstelle ich meinen Titel, erstelle die Bullet Points und erstelle auch die Produktbeschreibung und danach noch sozusagen die Backend Keywords. Das heißt, das sind noch Suchbegriffe, die keiner auf Amazon auf der Seite sieht, die ich aber im Hintergrund sozusagen noch eintragen kann, sodass dort Leute auch, oder dass der Amazon-Algorithmus noch versteht, okay, für genau dieses Suchbegriff, für genau diese Worte sollte dieser Artikel noch relevant sein. Und du siehst hier auch Erstellung der Produktbeschreibung oder A-Plus-Content. Für dich zum Unterschied, die Produktbeschreibung ist, wenn du einfach nur Text runterschreibst, der plus content den haben wir eben gesehen, zum Beispiel jetzt hier gerade rechts, wo wir noch Bilder etc. mit dabei haben. Und das ist sozusagen der Bauplan, den du einfach durchlaufen musst, von links nach rechts und dann hast du wirklich ein sehr ansprechendes Listing, was du hier schreibst und vielleicht noch für dich als Anreiz, wie du auch deine Kunden ansprechen solltest und wie du das Listing schreiben solltest. Du solltest hier ein paar Punkte beachten, auf der einen Seite, dass du wirklich normal schreibst. Also, versuch nicht sonderlich hochtrabend, eloquent und ähm, ein bisschen zu intellektuell zu schreiben, was viele manchmal machen, wenn sie ihre Listings schreiben, dass sie dann sagen, ja okay, das muss ja seriös klingen. Nein, der richtige Sprachstil ist einfach der normale, den die Zielgruppe auch tagtäglich wirklich aufgreifen würde. Dann solltest du auch eine bildhafte, metaphorische Sprache nehmen. Wir Menschen denken in Bildern und wenn du das Ganze, ja, letztendlich einfach bildhaft beschreibst, dann kommst du meistens besser damit auch weg, hast eine bessere Conversion Rate und diese Aufwärtsspirale geht wieder von der Seite auch von Neuem los. Dann solltest du dich auch positionieren und nicht sagen, dass dein Produkt wirklich für alle immer ähm, gilt, das heißt, das ist wirklich... Ja, vielleicht jetzt ähm, meine Bohrmaschine, die gilt für jeden, für den Profihandwerker, für den Heimhandwerker, für, den, äh, für, für, die, für die Frauen, weil sie ganz besonders leicht ist etc. Nein, letztendlich solltest du eine Zielgruppe da auch adressieren und sagen, hey, das ist die ganz normale, äh, die ganz normale Bohrmaschine, die letztendlich für ähm, ja, ähm, Hobbyhandwerker, für zu Hause perfekt geeignet ist, du sollst die anderen nicht direkt direkt ausschließen, dass du sagst, nicht geeignet für ähm, Frauen und nicht geeignet für Profihandwerker. Nein. Aber du sollst schon einfach hergehen und deine Zielgruppe da wirklich klar ansprechen. Weil wie gesagt, wenn du alle ansprichst, sprichst du an sich eigentlich keiner. an. Dann die Macht der Adjektive. Nutze wirklich ausschmückende Adjektive sogenannte Magic Words, dass du nicht schreibst, hey, das ist eine wirklich tolle, das ist eine, das ist eine gute Bohrmaschine, sondern hey, das ist eine extrem leistungsstarke Baumaschine etc. Das sind einfach Punkte, wie du das Ganze auch noch attraktiver gestalten kannst und generell solltest du dich niemals auf die Eigenschaften fokussieren, sondern immer auf die Vorteile wirklich. Das heißt, dass die Baum, Baumaschine 600 Umdrehungen die Minute macht und Co. Ist alles schön und gut, dass sie ähm, x äh, Watt und Volt und Herz und whatever hat, ist alles äh, auch nice to have. Das sollte irgendwie wo auch stehen, in der Beschreibung vielleicht, aber der Fokus sollte darauf liegen, was wirklich der Vorteil ist, den der Kunde jetzt hat, wenn er mit diesem Produkt oder wenn er sich für dieses Produkt entscheidet, dass er eine lange Lebensdauer hat, dass die Akkus wirklich lange halten, dass die Dinge, die er damit umsetzen kann, ideal passieren, dass vielleicht dann auch ein Licht mit dabei ist, was ihm auch ermöglicht, in ähm, vielleicht nicht ganz so lichtdurchfluteten Produkten. Ähm, lichtdurchfluteten Situationen gerade noch präzise bohren zu können und Co. Das sind alles Punkte, die den Kunden wirklich interessieren und nicht die Eigenschaften wie... Ähm wie, wie, wie schnell sich das jetzt dreht, etc., mit dem der Kunde erstmal im ersten Blick nicht so viel anfangen kann. Das heißt, die Punkte solltest du einfach im Hinterkopf behalten, wenn du dein Listing schreibst und dann bist du meistens auf einer sehr, sehr sicheren Seite da auch wirklich. Und dann geht es einmal weiter mit äh, dem ganzen äh, Launchplan, den wir jetzt hier einmal vorbereitet haben. Das heißt, das Erste, was du machst, ist, dass du wirklich eine Keyword-Recherche durchführst. Du führst einmal eine Keyword-Recherche durch, für dein Listing selber, also für das, äh, die Texte, die du schreibst, aber auch für die Werbekampagnen, die wir aufsetzen werden. Das heißt, jetzt geht es nämlich darum, dass wir wirklich durch Werbekampagnen oben bei Amazon angezeigt werden und dadurch dann auch ja, erstmal die ersten Verkäufe generieren, um mit dem Produkt dann auch generell immer weiter im Ranking zu steigen und irgendwann auch ganz oben angezeigt werden. Weil klar, wenn du dein neues Produkt jetzt auf Amazon auf den Markt bringst, wirst du nicht wenn jemand Whisky-Stein eingibt, ganz oben einkommen. Nein, du bist auf Seite 7, 8 oder 10 und musst dich dann erstmal hocharbeiten. Und das machen wir im besten Fall durch Werbeanzeigen auf Amazon einfach, weil Menschen eh auf Amazon sind, nach diesem Produkt kaufen äh, suchen und es kaufen wollen. Und aus dem Grund ist das hier wirklich die beste Möglichkeit dafür. Und der Plan dafür ist der folgende. Du suchst nach Keywordern, also nach Worten, nach denen die Menschen suchen. Du setzt deine Kampagnenstruktur auf, dass du das wirklich in äh, Amazon einmal richtig anlegst. Du generierst dann die ersten Bewertungen. Und dann, wenn du die ersten Bewertungen hast, dann schalten wir Werbung, denn dann haben natürlich Leute schon ein bisschen Vertrauen in das Produkt wirklich. Dann werden die Kampagnen live äh, gelegt, die ersten Umsätze werden generiert, das Ganze wird dann immer weiter optimiert und dann haben wir generell Optimierungszyklen, um immer günstiger zu werden, also günstigere ähm, Verkäufe uns einzukaufen sozusagen, um immer mehr Umsatz zu machen, immer mehr, immer mehr Gewinn zu machen, immer weiter oben angezeigt zu werden und das ist dann einfach eine Spirale, die wir noch mitnutzen werden. Und so das Ganze, sieht das Ganze einmal äh, grafisch aus. Das heißt, du hast den Launch Start, dann kommen die ersten Bewertungen rein, dann schalten wir PPC, also Pay-Per-Click Werbeanzeigen, die dafür sorgen, dass wir Verkäufe generieren. Und dann steigt der Umsatz eigentlich über den Zeitraum immer hinweg. Und irgendwann sind dann die maximalen Sales erreicht. Dieser Zeitraum ist aber nicht definierbar. Der kann auch äh, in zehn Jahren erst sein, weil du immer weiter wächst, immer weitere äh, Bewertungen generierst und Co. Das wäre irgendwann mal der Fall an sich ist es aber so, dass Nischen eigentlich immer weiter steigen, weil natürlich auch ganz klar du mehr Bewertung bekommst, dadurch aber auch mehr Vertrauen generierst für neue Kunden, dadurch das Ganze so neu gekauft wird. Teilweise aber auch Kunden sagen, hey, ich habe den Artikel jetzt schon drei, viermal Mal gekauft, ich will den nochmal verkaufen oder ich verschenke den weiter und sich immer mehr Leute ansammeln, die sich eigentlich dein Produkt kaufen wollen. Das heißt, wenn das Ganze natürlich jetzt eine lange Lebensdauer hat, dann sollten die maximalen Sales eigentlich nie erreicht werden, aber der Vollständigkeit halber sind sie hier einmal mit aufgelistet. Und dann äh, sprechen wir mal darüber, wie man denn überhaupt Bewertungen generiert, weil du siehst hier, wir, schalten er wir sorgen erst für Bewertung und dann schalten wir Werbung. Das heißt, hier haben wir eigentlich ähm, ja, sozusagen drei Methoden. Es gibt ein Programm von Amazon selber, wo Amazon verschiedenen Leuten das Produkt zuschickt und sagt, hey, du kriegst das Produkt und dafür ähm, wirst du nicht dazu verpflichtet. Aber es wäre schön, wenn du eine Bewertung abgibst. Dann wird dort eine ehrliche Bewertung abgegeben und dann gibt es sogenannte Follow-up-E-Mails, die von Amazon selber aber auch oder im Amazon Seller Central letztendlich auch ähm, ja, rausgeschickt werden können, was, wo man entweder manuell draufklicken kann oder auf jeden Kauf klicken kann. Hey, Amazon, verschicke doch bitte für uns eine, Bewertung, äh, eine, eine Bewertungs-E-Mail oder letztendlich mal Nutztools, die das Ganze automatisieren. Wichtig, ich spreche hier nicht über irgendwelche ähm, automatisierten ähm, Bewertungs-E-Mails, die dann sagen, hey, du kriegst äh, 5 Euro Rabatt, wenn du mein Produkt bewertest. Nein, das Ganze äh, läuft hier nur über Amazon ab, wo wir immer nach ehrlichen Bewertungen fragen. Wir kompensieren niemals irgendwas, um Bewertungen zu generieren. Das Ganze ist immer sozusagen in der freien Entscheidung des Kunden natürlich. Und das sind die beiden Möglichkeiten, die wir nutzen. Die mächtigste Möglichkeit ist aber einfach die Zeit selber. Denn es wird immer ein gewisser Bestandteil von deinen Kunden, die eine Bewertung abgeben. Und solange du ein solides Produkt hast, ist das die sichere Basis für dich, dass du immer mehr Bewertungen Woche für Woche wirklich dazu generierst. Und wenn du irgendwann mal diese 21 Bewertungsgrenze da überschritten hast, dann ist es so, dass wenn die Quantität dann sozusagen äh, bei diesen 21 ist, die Qualität definitiv ausreicht erstmal und es nicht mehr so die Differenz ist, ob du jetzt 21 oder 300 Bewertungen hast, weil klar, das Vertrauen steigt immer ein bisschen weiter, je mehr Bewertungen da sind, aber der Unterschied zwischen 5 und 21 Bewertungen, der ist wirklich vorhanden. Aber wenn du das einmal erreicht hast, dann bist du da auch schon mal auf einer sicheren Seite und kannst sehr, sehr gut, ähm, sehr profitabel auch Werbung schalten. Und hier nochmal dieses ähm, Flywheel jetzt auf Produktebene, das heißt, je besser deine Conversion Rate ist, desto mehr ähm, ja, Verkäufe erzielst du, desto mehr Bewertung bekommst du, desto mehr steigt dein Ranking, desto mehr Impressionen erlangst du auch, desto mehr Leute klicken wieder auf dein Produkt wirklich und du siehst, das Ganze wird immer besser, immer besser, immer besser und das ist wirklich ein Grund dafür, wieso wir letztendlich auch diese Kurve haben, die wir hier eben einmal gesehen haben, weil du kontinuierlich eigentlich dich selber und das Produkt auch da verbesserst. Genau und das soweit dazu. Und jetzt sprechen wir kurz darüber, wie man auch richtig Werbung schaltet, denn an sich ist es so, dass wir mit Werbung natürlich dafür sorgen, dass wir die Verkaufszahlen, die wir uns im Vorfeld mal vorgestellt haben, die wir uns vielleicht definiert haben, noch schneller erreichen können, wenn wir auf unsere ähm, Keywords oder auf unser Produkt wirklich gezielt Werbung schalten. Und dazu nutzen wir wie gesagt PPC und wir haben hier mehrere Möglichkeiten, entweder auf der Suchergebnisseite oder auf der Produktdetailseite, was es ist. Können wir uns jetzt hier mal kurz anschauen? Das heißt, hier siehst du um äh, castet immer sozusagen die gesponserten Anzeigen auf Amazon. Das können wir aber nochmal ganz kurz live zeigen. Das heißt, wenn du einfach auf Amazon bist und wir geben jetzt mal hier Amazon ein und wir geben jetzt vielleicht nochmal die Whisky, Whisky Steine ein, dann gehen wir hier einfach mal auf ein Produkt und wir sehen im Vorfeld, okay, das hier ist sozusagen die Suchergebnisseite. Ich habe ein Keyword eingegeben und ich bekomme auf meiner Seite direkt verschiedene angebote hier einmal hier das ganze gesponsert, gesponsert, gesponsort dadurch siehst du dass das ganze keine normalen artikel sind die einfach organisch hier oben ranken die können auch hier ranken wenn du siehst hier zum beispiel ist es genau dasselbe hier ist es eine werbeanzeige hier ist es keine und das ist auch eine werbeanzeige hier und hier haben wir auch wieder werbeanzeigen und überall wo gesponsert steht haben wir letztendlich werbeanzeigen wenn ich aber mal auf ein produkt draufklicke dann sehe ich auch okay ich habe auch auf der Produktdetailseite ebenfalls die Möglichkeit, Werbeanzeigen zu sehen und auch zu schalten. Das heißt, hier habe ich jetzt auch gesponsert, gesponsert, das sind alles Werbeanzeigen hier, die für den Kunden eigentlich vollkommen natürlich erscheinen. Das heißt, für den Kunden ist es jetzt nicht sonderlich ähm, ja, aufregend, dass äh, er hier denkt, dass er gerade mit Werbung äh, bombardiert wird, sage ich mal. Das ist keine, aber das ist wiederum eine. Und das ist sehr, sehr natürlich und ein sehr, sehr schöner Weg, auch Werbung zu schalten, weil der Kunde es eigentlich gar nicht mitbekommt und hier ihm Produkte angezeigt werden, die da dementsprechend einfach ja, auch passend für ihn gerade sind. Überall, wo gesponsert steht, können wir auftauchen. Das heißt, wir haben jetzt hier letztendlich einmal da links die äh, Yogamatte oben, dann weitere gesponserte Anzeigen, dann eine Videoanzeige, dann unten ähm, Markenpfande suchen, äh, ganz oben rechts das graue Feld, auch mal interessant, das ist keine Werbeanzeige, das wird einfach oft zusammengekauft, können wir nicht direkt beeinflussen, aber kann trotzdem auch Sinn ergeben für dich, da mal einen Blick drauf zu werfen und dann wie, äh, wie schon gesagt, da natürlich überall wo gesponsert steht, überall wo die Scrollfenster sind, haben wir dann auch gesponserte Anzeigen einfach und da schalten wir Werbung um natürlich dafür zu sorgen, dass Kunden so oft wie möglich unser Produkt kaufen und wir immer weiter im Ranking steigen. Und wenn das Ganze geschafft ist, dann sind wir online, machen unsere Verkäufe am Tag und müssen uns jetzt um die Nachbestellung kümmern. Das heißt, jetzt müssen wir entweder früher oder später, je nachdem, ab wann wir wie viele Sales machen, uns um die Nachbestellung kümmern. Und jetzt hast du natürlich deine Annahme vom Vorfeld einmal, von deiner ersten Bestellmenge und kannst sie verfeinern mit den richtigen Zahlen. Das heißt, du weißt jetzt genau, okay, ich verkaufe vielleicht anstelle von 15 Verkäufen äh, 15 Produkten vielleicht 18 Produkte am Tag oder ich mache doch nur 11 Sales am Tag etc. und nimmst diese Menge dann und kalkulierst das Ganze einfach mit ein. Denk immer daran, einfach genügend Puffer für die Vorlaufzeit mit einzuplanen und kalkuliere nicht zu knapp. Und dann stellt sich noch die Frage, ob man das Ganze jetzt reinvestieren soll oder ob man das Geld rauszieht und äh, davon dann ein schönes Leben hat, sage ich mal. Letztendlich ist es so, dass du immer zwischen diesen beiden entscheiden kannst, Ehrlicherweise würden wir dir aber empfehlen, dass du für den Start einfach immer reinvestierst mehrere Produkte auf den Markt bringst, die ein solides, äh, solides Einkommen eigentlich in deinem Unternehmen aufbaust und dann hergehst und sagst, okay, jetzt ziehst du dir mal ähm, vielleicht dein normales Gehalt, was du sonst bekommen würdest, raus und ähm, ja, schad, äh, schadest dem Unternehmen damit eigentlich nicht, weil klar, wenn du Geld rausziehst, kann das Unternehmen langsamer wachsen, das ist trotzdem vollkommen fein. Um das Ganze aber natürlich so schnell wie möglich zum Wachsen zu bringen, macht es immer Sinn zu reinvestieren, ähm, das Geld erstmal drin zu lassen, weitere Produkte auf den Markt zu bringen, deine ähm, Produktdominanz immer weiter auszubauen und dann später herzugehen und sagen, okay, jetzt ähm, läuft es äh, ohne Probleme, jetzt kann ich mir ein paar tausend Euro daraus ziehen oder auch mehr, je nachdem, wie äh, deine Produkte auch anlaufen. Und das ist einfach nur die Möglichkeit, die wir dir hier gerne mal äh, vorstellen äh, würden und die wir dir auch empfehlen. Und jetzt können wir mal darüber sprechen, wie das Ganze denn auch für dich aussehen kann. Du hast, wie gesagt, mitbekommen, wie jetzt der Prozess an sich eigentlich abläuft für äh, ja, Amazon FBA, was die Schritte da sind. Und hier nochmal ein kleiner Ausblick, wie das Ganze aussehen kann. Du siehst auf der linken Seite nochmal ähm, ja, 30 Tage Umsätze von 21.000 Euro. Dann nochmal 35.000 Euro, 36.000 Euro. Das Ganze geht immer weiter so letztendlich ähm, von... 10.000 Euro bis auch äh, ja, Kunden, die letztendlich äh, fast eine halbe Million im Monat machen, ist auch alles mit dabei letztendlich. Was aber vielleicht spannender ist als die Umsätze, sind einfach mal Auszahlungen selber. Das heißt, das sind Auszahlungen von einem, äh, von meinem Unternehmen. Und du siehst jetzt auch hier ganz äh, oben 15.12. bis 29.12. wurden 20.000 Euro ausgezahlt. 7.12. 33.000 Euro, 23.11. 47.000 Euro, 18.11. 10.000 Euro. Und natürlich sind das jetzt keine reinen Gewinne, das sind einfach Auszahlungen, die auf das Geschäftskonto kommen, aber du siehst schon, dass es relativ schnell letztendlich auch in Bereiche geben kann, wo man mal innerhalb von, was sind das jetzt hier, fast äh, knapp 30 Tage, irgendwie knapp äh, 70, 80, 90, 100.000 Euro sozusagen sagen, als Cashflow erzeugt und das ist was, was das Unternehmen so spannend macht, weil du sehr, sehr viel Cashflow generieren kannst und dadurch dann auch natürlich da dir deinen Betrag rausziehen kannst, der natürlich äh, ja, sehr, sehr spannend auch mal werden kann. Und an sich ist es so, dass du letztendlich ein paar Punkte dafür benötigst, um das Ganze für dich auch so umzusetzen. Das heißt, du brauchst auf der einen Seite das richtige Wissen von den Leuten, die an dem Punkt stehen, wo du hin möchtest. Wissen alleine, ehrlicherweise ist es aber nicht alles. Du brauchst einen roten Faden wirklich, der dich von A, also von der Unternehmensgründung, bis zum letzten Punkt der erfolgreichen Skalierung wirklich begleitet. Dass du das Ganze mehrfach auch durchlebst, erkennst, wie das auch wirklich im Detail funktioniert. Du musst aber auch konsistent selber dranbleiben, das Ganze umsetzen und mindestens ein bis zwei Stunden in dein Business investieren. Muss nicht sieben Tage die Woche sein, das kann mal ein Tag weniger, einen Tag mehr sein, weil du ja deine Zeit frei einteilen kannst, aber du sollst konsistent auf jeden Fall dranbleiben müssen. Und natürlich ganz wichtig, FBA ist ein Handelsgeschäft, du musst im Vorfeld Ware einkaufen, um dir dein Unternehmen aufzubauen, was dich letztendlich auch ja, zu mehr Freiheit bringt und dafür brauchst du auch natürlich Kapital, um zu starten damit, das ist ganz klar auch. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du eine klare Vision hast und ein starkes Umfeld von Leuten, die genauso denken wie du. Und die Vision brauchst du noch nicht jetzt, die kannst du auch noch erlernen. Und wenn du genau weißt, dann sozusagen, ey, das sind Leute, die haben letztendlich schon ein gewisses Ziel vor Augen, die dir diese Vision sozusagen mitgeben einfach, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und so sieht das Ganze aus und wie kann das jetzt auch für dich letztendlich genau dann ablaufen, wenn du wirklich an dem Punkt bist und sagst, hey, du willst was verändern, du möchtest wirklich ja, dir ein, ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, das dir auch unternehmerisch mehr Freiheit gewährt und du auch wirklich bereit dazu bist, in die Umsetzung zu kommen, dann kannst du dich eintragen bei uns für ein kostenloses Erstgespräch und falls alles passt und wir wissen, hey, wir können dir auch wirklich ideal hier weiterhelfen und wir können dir auch dabei helfen, dein FBA-Unternehmen wirklich von der p mit aufzubauen, dann äh, können wir da vielleicht gemeinsam schon bald zusammenarbeiten. Wie gesagt, wichtig ist aber, dass du selber jemand bist, der sagt, hey, ich will das umsetzen, ich weiß, dass da letztendlich noch mehr ist, was ich rausholen kann. Ich habe die Macht und das Potenzial sozusagen von Amazon äh, verstanden und du siehst das Ganze auch langfristig und willst jetzt nicht dir mal eben schnell was aufbauen äh, in, in ein, zwei Wochen, dann letztendlich damit wieder aufhören, dann da schon reich sein. Nein, das ist ein Prozess, der dauert seine Zeit, der Sie mitbringt aber der lohnt sich durchaus und das wird definitiv ein sehr, sehr spannender Weg sein, der dich unternehmerisch und generell persönlich ja, deutlich weiterbringt. Und an sich ist es so, dass das Wachstum von Amazon natürlich äh, mehr oder weniger unaufhaltbar ist und das volle Potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Das heißt, jetzt äh, denkt man vielleicht, okay, das ist ja schon alles sehr groß und sehr fortgeschritten. In zehn Jahren, wenn wir wieder zurückblicken und sagen, hey, damals war doch noch ein idealer Einstiegspunkt, um damit loszulegen. Außerdem ist es auch so, dass Amazon die gesamte Logistik, wie schon gesagt, für dich übernimmt und du eigentlich 24-7 wirklich automatisiert über Amazon Verkäufe generierst, weil während ich jetzt gerade das Video hier aufnehme, werden im Hintergrund natürlich trotzdem weitere Produkte für mich verkauft und für die ich jetzt gerade in diesem Moment wirklich gerade Zeit gegen Geld tauschen muss. Außerdem ist dein Amazon Unternehmen natürlich auch vollkommen zeit- und ortsunabhängig und dein Einkommen ist jetzt nicht auf irgendeine Art und Weise limitiert, weil du immer mehr Produkte auf den Markt bringen kannst und auch das ist was, was einfach schön zu wissen ist, hey, ich bringe einfach immer mehr Produkte auf den Markt, ich bringe immer mehr erfolgreiche Produkte auf den Markt und ich kann dadurch auch immer mehr Umsatz und Gewinn natürlich auch realisieren. Und was du von uns bekommst, ist wirklich ein Trainingsprogramm, wo du wirklich systematisch profitable Produkte an den, an den Markt bringen kannst. Du hast persönliche Ansprechpartner, die dich jederzeit unterstützen und begleiten. Das heißt, wir bauen das Business wirklich gemeinsam mit dir auf wirklich und ähm, ja, begleiten dich da in einem, äh, äh, ja, Sagen, einen gewissen Zeitraum wirklich auch. Du hast eine starke Community auch an der Seite, die das Ganze auch gemeinsam gerade macht, die auch auf dem gleichen Weg ist letztendlich und du dann auch von Leuten natürlich schon lernen kannst, die schon den Weg wirklich mehrfach gegangen sind und generell profitierst du wirklich von der Erfahrung von über 1000 gelaunchten Produkten, die wir jetzt schon auf den Markt gebracht haben. Und wie gesagt, wenn das wirklich für dich interessant ist, dann geh einfach einmal her und trag dich auf der Seite www.aimsycomplete.de ein für ein kurzes kostenloses Erstgespräch, wo wir wie gesagt schauen, hey, ist das was für dich? Macht das überhaupt für dich in deiner jetzigen aktuellen Situation Sinn oder vielleicht auch nicht? Und das finden wir dann heraus. Und das war es auch eigentlich schon mit dem Video. Wie gesagt, ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest da einiges mitnehmen. Du konntest verstehen, wie der FBA-Prozess da wirklich funktioniert. Und ja, wenn das Ganze gefallen hat, dann äh, ja, kannst du doch gerne dich einfach einmal eintragen. Und dann hören wir uns vielleicht schon bald. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.